Getränke, das, die das FUKA bereitgestellt habt und da könnt ihr uns eine kleine Spende vielleicht da lassen, wenn ihr euch was nehmt. Ähm, und noch ein Veranstaltungshinweis, ähm, wir veranstalten auch eine Vortragsreihe dieses Semester zum Thema Gegenwartskultur und kritische Theorie äh, und dazu findet ihr auch alles auf diesen wunderschönen roten Flyern, die wir gerade schon äh, durchgegeben haben. Ähm, Genau, und nächste Woche Mittwoch findet da nämlich der nächste Vortrag statt. Da spricht Max Pichel zum Thema I got the shotgun, Recht und Popkultur. Aber jetzt zurück zum heutigen Abend und zu unserem Referenten Stefan Gantler. Er hat hier in Frankfurt Philosophie, Politikwissenschaften und Lateinamerikanistik studiert und bei Alfred Schmidt promoviert. Seit 1993 lebt er in Mexiko und hatte mehrere Lehrstühle an verschiedenen Universitäten dort inne. Äh, zum Beispiel an der Universidad Nacional Autónoma de México, der äh, University of California in Santa Cruz äh, und der Universidad Autónoma de Querétaro. Und dort ist er auch Koordinator des Forschungsprojektes Kritische Theorie aus der Sicht Amerikas. Ähm, und er ist unter anderem Autor der Bücher Peripherer Marxismus, Kritische Theorie in Mexiko äh, und der Frankfurter Fragmente, Essays zur kritischen Theorie. Äh, und das hat er im letzten Jahr äh, hier bei uns vorgestellt. Und äh, vielleicht war da jemand von euch auch da. Und eines dieser Fragmente in diesem Buch ist auch äh, Walter Benjamin's Geschichtsthesen gewidmet. Und jetzt freuen wir uns sehr, äh, dass wir heute Abend die Gelegenheit haben, mehr noch zu diesem Thema zu erfahren. Also, Stefan, bitteschön. <lacht> Gut, also vielen Dank für die Einladung an Arbeitskritische Theorie hier in Frankfurt am Main und vielen Dank fürs Kommen. Also die Idee von dem Vortrag ist eine möglichst radikale Interpretation von Benjamins Thesen über den Bericht der Geschichte. Der Grund, es gibt viele Gründe, aber ein Anlass ist, wie ihr wisst, es gibt jetzt so eine Benjamin-Mode seit 15, 20 Jahren, nachdem er eigentlich die meiste Zeit nach seinem Tod ziemlich äh, ignoriert wurde, hat er plötzlich so ein, äh, was weiß ich, ein Revival, eigentlich nicht, weil er vorher nicht gelesen wurde, aber so ein Aufnehmen seiner Texte begonnen. Allerdings nach meiner Einschätzung, ich kenne natürlich nicht alle Texte, es gibt da hunderte oder tausende mittlerweile, aber ein großer Teil zumindest, was so dominierend ist, ist aus meiner Einschätzung her, äh, wird ihm nicht gerecht, in seinem Versuch äh, Marx und die marxischen Texte, die marxische Theorie vor der positivistischen, dogmatischen Vereinigung zu retten, vor der sozialdemokratischen Vereinigung zu retten und äh, indem man eben sozusagen die allerradikalsten Teile Marx hervorhebt. Ich denke, das ist das ganz kurz zusammengefasste Projekt von Benjamin in diesem Text, eben eine radikale, linksradikale, könnte man sagen, Lektüre von Marx und das ist so ein bisschen der Ansatz von diesem Vortrag, also den diesen revolutionären, nicht historizistischen, nicht-opportunistischen, nicht-progressistischen Benjamin hervorzustreichen, streichen, der, wie gesagt, aus meiner Sicht in der heutigen Diskussion manchmal etwas untergeht. Es gibt sehr viele Beispiele, um das zu belegen. Ein Beispiel wäre Susanne Bogmors, bestimmt einige sehr bekannt, hat er jahrelang über die, das Passagenwerk gearbeitet mit dem Stipendium aus Deutschland ich äh, habe die Jahreszeit vergessen, ab zehn Jahre oder, so, oder acht Jahre und hat dann ein riesiges Buch veröffentlicht, was sehr interessant ist, weil es so eine Reorganisierung des Textes versucht dieses niemals beendeten Texas. Allerdings glaube ich, dass bei zentralen Fragen, wie zum Beispiel eine, die ich heute besonders hervorheben will, der Zeitbegriff ist meiner Ansicht nach von ihr falsch verstanden. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder schlicht aus Unkenntnis. Und das kann man in fast allen Schriften über Benjamin heute wahrnehmen, dass insbesondere seine Kritik am Zeitbegriff, seine Kritik am Zeitbegriff wird meiner Ansicht nach ähm, heruntergespielt. Das ging sogar schon äh, etwas mit Adorno los. Das ist ganz interessant, ich habe nicht ganz gut verstanden, warum, weil gleichzeitig übernehmen Horkheim Adorno in der Delekte der Aufklärung zentrale Motive dieses Textes über den Begriff der Geschichte von Benjamin. Gleichzeitig aber gibt es einen ganz kurzen Text von Adorno über diesen äh, geschichtsphilosophischen Aufsatz, in dem er sagt, äh, Benjamins äh, Fortschrittskritik muss man sicher verstehen als eine Kritik, die, die also darauf abzielt, äh, aufzuzeigen, dass es falsch ist, äh, technischen, ökonomischen und so weiter Fortschritt gleichzusetzen mit gesellschaftlichen Fortschritt. Wobei es aber bei Benjamin, aus meiner Einschätzung, ich glaube, das lässt man ziemlich leicht nachweisen, äh, darum geht, nicht einen einbegrenzten oder begrenzten, äh, nicht weitreichenden, äh, zu einseitigen Fortschrittsbegriff äh, in Frage zu stellen, sondern Fortschrittsbegriff als solchen. Ich denke, das, und darum geht es heute im Vortrag, eine Wiederaufnahme Aufnahme des kritischen, der kritischen Art und Weise, die Zeit, wie wir sie heute sehen, unter die Lupe zu nehmen. Erstens und zweitens als Folge davon eben auch den Fortschrittsbegriff auseinanderzunehmen. In Benjamin sagt in einer seiner These, dass eben eine Kritik des Fortschrittsbegriffs nur möglich ist, wenn sie einhergeht, mit einer Kritik des Zeitbegriffs. Vielleicht noch ganz kurz, bevor ich jetzt wirklich zu Benjamin selber komme, zu der Interpretation von Susan Bookmörs. Sie sagt, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, ich kann dir mal kurz das anmalen, sie also macht so eine Grafik, die, die ungefähr so geht, wenn ich mich das richtig erinnere. Sie sagt, es gibt zwei Zeiten in Benjamin, Einmal ist die normale Zeit, wie wir sie kennen im Alltag. Und dann gibt es eine andere Zeit, das ist die revolutionäre Zeit. Ja? Und da, wo es sich, nee, das ist sozusagen falsch gesagt, das ist die messianische Zeit. Und da, wo es sich kreuzt, das ist die Revolution, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, das ähnelt eh ein ein harten Hakenkreuz, aber nein. Das, das ist, das ist, ja, das, Entschuldigung, das ist ein bisschen gemeiner Kommentar. Ich habe jedenfalls das erste, was ich gedacht habe. Das ist jetzt ein bisschen gemeiner Kommentar. Das ist natürlich nicht Huckmöhrs Absicht. Aber eben, ich denke, dass das falsch ist. Es gibt ähnliche Interpretationen, Buckmerz ist jetzt sehr bekannt, darum erwähne ich sie nicht, weil ich sie besonders schlecht oder so finde, sie ist eine sehr interessante Frau, aber in diesem Punkt, also ihre Texte sind auch sehr interessant, meine ich hauptsächlich, aber ich glaube, dass sie sich irrt. Ich denke, dass es in Benjamin, und das ist, glaube ich, ganz eindeutig, eigentlich keinen Zeitbegriff der hiesigen Art gibt, also hiesigen, damit meine ich, was heute hier und in den meisten Teilen der Welt vorherrschend ist, ich denke, der ist einfach äh, entlarvt bei Benjamin, als eine ideologische Konstruktion, die mit physikalischen oder sonstigen Gegebenheiten nicht wenig, sondern überhaupt nichts zu tun hat. Vielleicht kann ich damit anfangen, auch noch ein kleines biografisches Teil am Rande. Es ist bekannt, dass einer der Assistenten von Einstein war ein Freund von Benjamin man weiß, dass Benjamin ihn immer wieder gefragt hat nach der Einstellung Relativitätstheorie. Das ist natürlich nicht das Gleiche, Benjamin und seine Geschichtsthesen und Einstellung seiner Relativitätstheorie. Aber sie laufen auf einen ganz ähnlichen Punkt hinaus, nämlich Kritik der Vorstellung der Zeit als die absolute Konstante Konstante wollte ich sagen, wie ihr wisst, wie es ja in der newtischen Physik, die mittlerweile als überholt gilt, äh, angenommen wird und auch in den heute noch vorherrschenden Sozialwissenschaften auch. Sag mal, und die kommen natürlich beide aus. Na, kommen nicht, aber sag mal, ihre Hauptentwicklungsphase ist in der bürgerlichen Epoche, äh, wo und das, das dieser Begriff äh, kommt von Marx letztlich kommt davon an Autor, wenn Marx wieder entwickelt, wo der Zeitbegriff zentral ist, also die, die Marx gelesen haben, wissen, dass Marx, wenn er analysiert ausgeht von Smith, Ricardo, zum Teil auch Aristoteles und anderen Autoren, was ist das, was es möglich macht, so unterschiedliche Dinge zu vergleichen, wie, was sich ein Sack Kartoffeln, ein paar Schuhe, also dann in einem Wertverhältnis zu setzen, und die Frage stellt sich schon Aristoteles, geht dann über die Jahrhunderte, und bei Smith und Ricardo schon etwas genauer entwickelt, und Marx treibt es auf die Spitze und sagt natürlich, das Einzige, was sie gemein haben, ist die Zeit, die man im Durchschnitt braucht zur Herstellung dieser Differenzen, dieser verschiedenen Produkte und dadurch kann man sie vergleichen. Also, der Zeitbegriff ist nicht irgendein Begriff, sondern ist der Begriff der modernen kapitalistischen Welt, ohne einen Zeitbegriff, wie wir ihn heute haben. Benjamin formuliert ihn so: gerichtet, also eindeutig ausgerichtet, ununterbrochen äh, und äh, leer. Also neutral, das heißt, jede Sekunde hat den gleichen Nichtinhalt, um das man sozusagen wie eine andere, jeder Tag ist genauso leer von der Zeit her gesehen, wie der nächste oder der vorhergehende. Also es gibt eine, eine Leere in dieser Zeit, sie hat keinen eigenen Inhalt. Erstens, zweitens ist sie klar gerichtet, also sie geht nicht so nach links oder rechts, sondern nach hinten. Und drittens ist sie ununterbrochen, das ist auch sehr wichtig, also es gibt keine Sprünge. Und dieser Zeitbegriff ist zentral, damit das kapitalistische ökonomische System funktioniert. Also gäbe es solchen Zeitbegriff nicht, dann könnte diese Gesellschaft, so wie sie heute funktioniert, nicht existieren. Und insofern ist die Kritik am Zeitbegriff ey, nicht irgendein philosophischer Splin oder so, sondern ist es außer den politischen, pol äh, pardon, epistemologischen und sonstigen Konsequenzen, hat es eben auch diese ökonomische Konsequenz, äh, die eben möglich macht, eben statt aufgrund religiöser oder sonstiger Kategorien äh, die Gesellschaft heute eben rational zu organisieren, das heißt ausgehend vom Zeitbegriff. Ähm, insofern, äh, und das sage ich auch, weil viele, die den Benjamin dann lesen, wenn sie von Marx her lesen, von links her so muss man sozusagen lesen, ihn eigentlich oft als von rechts von Marx ansiedeln. Sag sagen, naja, der Benjamin ist eigentlich weniger radikal, wie Karl, der geht da in andere Frage rein. Fragestellung rein und so weiter und so weiter, also ich hatte da zum Beispiel in Kalifornien, wo ich mal ein Jahr lang war, ziemlich wilde Diskussionen mit den dortigen Marxisten, die alle der Meinung waren, Benjamin hat mit Marx relativ wenig zu tun und das halte ich für völlig falsch. Also meine Einschätzung ist, dass einer der wenigen ist, die den Marxischen Zeitbegriff und seine Kritik äh, verstanden haben. Also Zeitbegriff und seine Kritik geht einher mit Wertbegriff und dessen Kritik. Also es ist untrennbar, weil, wie gesagt, der Wert ist ausschließlich in der heutigen Gesellschaft über die Zeit, die durchschnittlich benötigt wird, äh, definiert. Es gibt keine andere Grundlage. Also der Wertbegriff hat weder eine physikalische, noch eine chemische, noch was weiß ich. Eine sonstige Grundlage hat ausschließlich eine Grundlage auf dem Zeitbegriff. Insofern, äh, wie gesagt, ist es eigentlich die Frage überhaupt, um diese Gesellschaft zu verstehen. Und insofern sind eben diese Missverständnisse, wie sie zum Beispiel bei Bookmores vorkommen, wichtig. Also ich denke, das ist kein Zufall. Damit kann man sozusagen, auch wenn man von Revolution redet, an diesem Schnittpunkt, äh, entnimmt man oder äh, neutralisiert eigentlich Benjamin und macht aus einem revolutionären Denker ein, sagen wir mal, einen integrierbar denkbar. Denker, den man doch irgendwie letztlich auch nicht antikapitalistisch lesen kann. Und in dem Vortrag heute geht es ums Gegenteil. Es geht eben darum herauszustreichen, dass Benjamin meiner Ansicht nach einer der revolutionärsten Denker des 20. Jahrhunderts ist. Und, das, und zwar genau. genau wegen seinem Zeit- und Fortschrittsbegriff und dessen Kritik. Ja, und wie gesagt, sowohl in Einstein als auch in Benjamin geht es darum, aufzuzeigen, dass die Zeit nichts Absolutes ist. Es gibt natürlich Zeit, ja, wir haben natürlich alle. Ich habe hier auch meine Uhr. Unsere Uhr dabei. Es gibt Zeit als gesellschaftliches Phänomen. Es geht überhaupt nicht darum, das abzustreiten. Die Frage ist, ob das tatsächlich ein überhistorisches Phänomen ist, ein physikalisch bedingtes Phänomen, was wie oft fälschlicherweise angenommen wird. Wie gesagt, physikalisch ist es eh längst überholt. In Einstein ist die Zeit halt natürlich keine Konstante mehr. Wir wissen, die einzige Konstante in der Relativitätstheorie ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Es gibt sonst alles andere, auch einschließlich der Zeit selber, sie werden relativ. Die Soziologen sagen dann, oder auch zum Teil die Philosophen, naja, das gilt ja, also wenn sie überhaupt davon gehört haben, das gilt natürlich nur für sehr große Geschwindigkeiten. Bei niedrigen Geschwindigkeiten merkt man das kaum, diese Variationen in der Zeit, die abhängen von Geschwindigkeit und so weiter. Ich denke, das, das kann kein philosophisches Argument sein. Also ich denke, Philosophie ist etwas richtig, oder ist es falsch? Man kann nicht sagen, das ist fast richtig. Ja. Der Zeitbegriff stimmt so 99 Prozent. Ich denke, das ist offensichtlich ein schwaches Argument. Gut, das ist aber nicht der zentrale Punkt, nur ich wollte darauf hinweisen, es gibt eine Parallele zu der einsteinischen Debatte Anfang des 20. Jahrhunderts. Na jetzt auf Benjamin eingehen, direkt Benjamin selber. wie gesagt, der, der zentrale Punkt ist meiner Ansicht nach eben ernst zu nehmen, dass Benjamin in einer These sagt, es geht darum, diesen Zeitbegriff in Frage zu stellen. Was interessant ist, insofern als unser Zeitbegriff ja tatsächlich völlig unterschiedlich ist als alle anderen vorher existierenden Zeitbegriffe. Also, wenn man das, ich bin kein Historiker, aber wenn man das historisch aufgreift, ja, oder auch selbst heute noch gibt es parallele Zeitbegriffe. Der vorherrschende ist natürlich der Imperialismus, Kapitalismus wirksame. Aber zum Beispiel in Mexiko gibt es immer noch ähm, in die Hintergruppen. ich kenne mich leider mit kaum aus, aber mir wurde das erzählt, die zum Beispiel sagen, die Zeit ist wie eine Schildkröte, sie geht manchmal schneller, manchmal langsamer, manchmal geht sie auch nach links, nach rechts, da geht sie manchmal ein Stück zurück, so ist die Zeit. Also es gibt äh, in verschiedensten Kulturen die unterschiedlichsten Zeitbegriffe und diese verschiedenen Gesellschaften konnten sich alle damit organisieren. Das Argument ist wichtig, weil oft gesagt wird, wenn wir diese Zeit nicht hätten, wie sie unsere Uhren heute angeblich messen, dann könnten wir gar nicht zusammenleben. Das ist offensichtlich ein absurdes Argument, weil die Menschheit über, hat über Tausende mit einem anderen Zeitbegriff oder anderen Zeitbegriffen eigentlich äh, äh, zumindest so gut leben können, dass sie nicht ausgestorben ist. Und sie sind wir nicht hier. Aber dieses Argument ist sicher schon mal falsch. Was richtig ist, ich wiederhole, im Kapitalismus, das stimmt, konnte man tatsächlich nicht mit diesem Zeitbegriff leben. Einfach äh, pardon, ohne, wollte ich sagen. Im Kapitalismus konnte man natürlich ohne diese Uhren und so weiter nicht leben. Benjamin erwähnt es das auch, dass in der in Frankreich in der Revolution äh, im Juni als äh, Schüsse fallen. Äh, er sagt, es gibt da so ein Phänomen, äh, dass in so einem bestimmten Augenblick, ohne dass die Leute das sich abgesprochen haben, äh, gleichzeitig an verschiedenen Stellen von Paris die Revolutionäre die Turmuhren angreifen und sie zerstören. Ja, das findet er sehr interessant. Und äh, die, offensichtlich, die Idee, die er mit ausdrücken will, ist eben genau das. Es geht um einen Angriff, um, um gegen eine. Bestimmte Gesellschaftsformen, was greift man an? Natürlich auch Polizeistationen, Militärstationen, Waffenlager, Gefängnis und so weiter. Aber eine der zentralen Angriffspunkte sind die öffentlichen Uhren. Die privaten Uhren gibt es ja damals noch nicht, also die Uhren werden angegriffen, werden zerstört. Die Zeit im heutigen Sinne wird zerstört in, in der Revolution und das ist sicherlich, als Benning geht davon aus, dass es kein, kein mehr als das heißt, ein symbolischer Akt also ist halt der Versuch, eine andere Gesellschaft von zu etablieren, geht, ist nicht vorstellbar ohne eine Zerstörung des heutigen Zeitbegriffs. Die, der Grund ist der folgende, denke ich, also ich denke, Benjamin, genau wie Marx, gehen davon aus, dass außerhalb der kapitalistischen Reproduktion durchaus ein Zusammenleben möglich wäre. Wie gesagt, über Jahrtausende haben wir das eh gemacht, vor dem Kapitalismus, sicherlich auch danach, wenn es einen danach geben wird was ich mal sehr hoffe ähm, im Kommunismus auch wie man das nennen will ähm, und da könnte die Gesellschaft in der Lage sein sich selber zu organisieren ohne äußerliche Instanzen also im Mittelalter sind diese äußerlichen Instanzen zum Beispiel natürlich wenn ich hier Glaubenskonstruktionen Engel heilige Götter oder Gott äh, die heilige Jungfrau Maria und was man alles so hat um so seine Gesellschaft in ihre Bahnen zu lenken in anderen Religionen heißen die wieder anders diese übermenschlichen über Instanzen, aber es gibt immer in einer nicht freien Gesellschaft die Notwendigkeit einer übermenschlichen Instanz, die sozusagen das Chaos verhindert und ein Zusammenleben ermöglicht und verhindert, dass alle sich gegenseitig umbringen und so weiter und so weiter. Und das ist einer der Gründe, würde Benjamin sagen, warum wir heute Zeit im Sinne der Uhren haben, weil wir die Heiligen sozusagen zumindest als Mehrheitsgesellschaft nicht mehr haben, die Götter auch nicht mehr, ich meine es gibt noch Gläubige, aber das spielt sozial im Sinne von der Alltagsorganisation keine zentrale Rolle mehr, darum ist sozusagen der neue Gott, die neue übermenschliche Instanz ist die Zeit, also die Zeit im Sinne dieser Uhren, die wir heute benutzen, nicht im Sinne anderer Gesellschaften, die Zeit ist das sozusagen, eine, als außergesellschaftliche Instanz uns möglich macht, zusammenzuleben, darum sagen wir eben spontan auch, ohne Uhren könnten wir uns gar nicht zur richtigen Zeit treffen, ohne Uhren wissen wir gar nicht wann ich dich Morgen, was weiß ich, eben an der und der Straßenecke und dem dem Café treffen kann. Das geht ja nur, weil wir diese übermenschliche Instanz haben. Und Benjamin würde sagen, es stimmt dieser Satz, aber nur in dieser Gesellschaft. In dieser Gesellschaft ist es tatsächlich so, dass unsere Zusammenslebensform so, er benutzt das Wort nicht, aber ich glaube, man könnte es da einführen, so verdinglicht, ich würde jetzt Lukacs sagen, aber die Idee ist, Benjamin, wie es kommt, jetzt zu Marx über Lukacs, über Geschichte und Klassenbewusstsein, also die ist so verdinglicht, äh, unsere Form des Zusammenlebens, dass wir tatsächlich einen direkten Kontakt nicht mehr aufbauen können. Und nur noch über andere Dinge, äußere Dinge. Und ein, das äußere Ding, das zentral dabei ist, ist jetzt bei Marx natürlich die Ware. Und damit der Wert auch, Marx, das ist das automatische Subjekt. Also es gibt kein Subjekt mehr für Marx in der kapitalistischen Gesellschaft, es gibt aber ein automatisches Subjekt, das ist der Wert. Und Benjamin, denke ich, radikalisiert das Argument, wie gesagt, im Unterschied zu anderen Marxisten, die sagen würden, er weicht ab von Marx, denke ich, er weicht nicht ab, sondern er radikalisiert, das treibt auf die Spitze und sagt, was heißt Wert, das heißt Zeit. Ja, also das, was uns organisiert heute als außermenschliche Instanz, ist der Wert, das heißt die Zeit, als Abstrakte, als Neutrale, als Leere, als Gerichtete, als Ununterbrochene, also im heutigen Sinne des Wortes, die, wir brauchen uns aber nur deshalb, weil wir verdinglich leben. Weil wir brauchen dieses Ding Zeit, oder genauer als materiell gesprochen, dieses Ding Uhr und so weiter und so weiter. Dieses Ding brauchen wir, weil wir aufgrund des chaotischen Zusammenlebens, das, der Kapitalismus, das der Kapitalismus provoziert, Allein und direkt, uns es ist einfach nicht mehr eine Ausnahmesituation, die manchmal ab und zu mal geben. Was weiß ich, wenn man mal besonders verliebt ist oder so, eine besonders schöne Freundschaft hat. Es gibt bestimmt so kurzzeitige Ausnahmesituationen. Ich glaube nicht, dass die länger dauern als ein paar Stunden. Aber abgesehen davon ist es eben nur möglich, uns zu sozial, gesellschaftlich zu organisieren über verdienlichte Formen. Und die zentrale verdienlichte Form ist eben der heutige Zeitbegriff und die Maschinen die ihn sozusagen wiedergeben. Ich denke, das ist der zentrale Ausgangspunkt, der in den meisten Texten über Benjamin entweder völlig ausgeblendet wird, oder in Bookmores wird er zumindest erwähnt, insofern ist hier eigentlich schon ein positiver, eine positive Ausnahme, dass viele haben noch nicht mal so eine Grafik, es ist ja zumindest ein Versuch, äh, aufzugreifen, wie kann man den, oder zu erklären, wie kann man den benjamischen Zeitbegriff, den sie als wichtig äh, begreift, wie kann man den erklären. Aber wie gesagt, nochmal zurück zu dieser Grafik, ich bin mir sicher, dass es nur ein, nur ein Zeitmodell in Benin gibt, gibt es noch keins von den beiden, weil es im Benin noch, glaube ich, noch, es ist nicht gerichtet, noch nicht mal eine gerichtete Kurve. Also er geht davon aus, dass die Idee einer gerichteten Zeit falsch ist. Das ist natürlich auf den ersten Blick sehr komisch, weil wir so alle so sozialisiert wurden. Vielleicht, um, bevor ich jetzt zum Fortschrittsbegriff komme, noch ein paar Worte dazu, wie er das löst, das Problem. Er sagt, nach längeren Überlegungen, ich, ich mache das ein bisschen jetzt rückwärts, aber er kommt, geht dann über den Begriff der Vergangenheit und so weiter, den Begriff des Gesterns, warum schaut der Engel zurück und so weiter. Das will ich aber erst später erwähnen. Er Nach längeren Überlegungen kommt er dann zu dem Schluss, dass es eigentlich einen einzigen Zeitbegriff gibt, der richtig ist. Es gibt ja viele Wörter für Zeit. Eine Stunde, in einer Stunde, vor einer Stunde, vor tausend Jahren, in zehn Jahren und so weiter. Wir haben natürlich sehr viele Arten, über Zeit zu reden. Gestern, vorgestern, bald, das ist kurz her und so weiter. Ich würde sagen, es gibt ein einziges Wort, was die Zeit richtig begreift. Und das ist das, was er nennt, jetzt, jetzt Zeit. Es gibt nur ein Wort, nur ein Zeitwort. Wir haben ja tausend, na, tausend zig, zig, vielleicht sogar hunderte Wörter, um über Zeit zu sprechen. Ein einziges ist wahr, alle anderen sind Lügen oder ideologische Konstruktionen, um diese Gesellschaft möglich zu machen. Und dieses Wort ist jetzt. Also darum ist auch ein zentraler Begriff in dem Text jetzt Zeit. Ja, nicht in dem Sinne, manchmal wird das, glaube ich, falsch interpretiert, Hink, nun, also hier und jetzt, jetzt ist das Wichtige, und was morgen und übermorgen ist, ist nicht so wichtig. Nicht in diesem Sinne, das ist, glaube ich, eine völlig falsche Interpretation, sondern im Sinne, dass es das morgen und übermorgen überhaupt nicht gibt. Und in gewisser Weise auch nicht das gestern. Also das gestern nur eigentlich aufgelöst im Heute, also als, als eine Präsenz, die noch da ist. Aber im ganz strengen Sinne gibt es eigentlich nur, noch, noch einmal, nur ein Wort, eine Vorstellung, eine Idee von Zeit, die mit der Wirklichkeit übereinstimmt, das ist das Jetzt. Ja, wenn ich sage, was weiß ich, wenn mich ein Freund fragt, sag mal, heute, wann haben wir denn das letzte Mal zusammengesessen und uns gut unterhalten und haben dann irgendwelche Diskussionen entwickeln können, die funktioniert haben, dann sage ich, ja, das, das war doch jetzt, oder? Oder wenn man in Mexiko zum Beispiel fragt, da habt ihr bestimmt gehört, von diesen sind 43 Studenten, die verschwunden sind, wann ist das letzte Mal, in, die waren aus der Stadt Iguala, das Ganze ist passiert in der Stadt Iguala, wann ist denn das letzte Mal in Mexiko in Iguala, was Wichtiges passiert, dort hat nämlich ganz wichtige Kämpfe im Unabhängigkeitskrieg stattgefunden, in Spanien vor 200 Jahren. Ich habe jetzt auch gesagt, vor 200 Jahren, die normale Antwort ist, vor 200 Jahren war das. Benjamin würde sagen, wann war das? Wann war das, wo hier in Iguala schon mal ein ganz wichtiger Kampf war? Das war doch jetzt, oder? Also und, und so weiter. Also er würde sagen, man versteht Geschichte nur, und das ist in einer letzten These das ist besonders schön formuliert, man versteht es nur, wenn man begreift, dass die Zeit keinen Abstand erzeugt. Also diese Idee, dass etwas weit weg ist, weil es schon vor einem Jahr, schon vor fünf Jahren, schon vor zehn Jahren, schon vor 200 Jahren passiert ist, dass es dadurch sich eben kontinuierlich in einem neutralen und homogenen Prozess immer mehr von mir entfernt, so wie ein Fluss. Ja, ich werfe da irgendwie ein, ein Brett in einen Fluss und mit der Zeit wird es dann immer weiter weggeschwemmt oder der Zug, ein ganz... Schönes Symbol für Zeit ist immer der Zug, ja. Und einer steigt in den Zug und ich schaue auf die Uhr. Mit jeder Stunde, die vergeht, weiß ich, es ist noch ein Stück weiter weg, noch ein Stück weiter weg. Diese Vorstellung, die wir normalerweise von der Zeit haben, die eben wir sehr oft mit den Zügen verbinden, das, dazu komme ich noch, das ist kein Zufall. Ähm, dieser Zeitbegriff würde Sie Benjamin sagen, ist falsch. Er ist richtig in dem Sinne einer verdinglichten kapitalistischen Gesellschaft, also um, ins, um, ins, um uns in ihr zu bewegen, um uns unsere Arbeitskraft verkaufen zu können oder wenn ich jetzt Kapitalist bin, um die Arbeitskraft meiner Arbeiter messen zu können, um zu wissen, wie viel ich bezahlen muss und so weiter, ist dieser Zeitbegriff sehr funktional natürlich, der der Uhren und so weiter, aber um die Zeit so zu begreifen, wie sie wirklich ist also im Sinne der materiellen Präsenz, nicht im Sinne einer ideologischen, gesellschaftlichen Konstruktion, sondern wie sie tatsächlich materiell ist, ist ein einziges Wort richtiges Wort jetzt. Alles andere ist Ideologie, ist eine falsche Vorstellung. Am Schluss der Thesen hat er so eine recht sehr nette Formulierung, wo er sagt, es gibt einen Biologen, der darüber spricht, wie das Verhältnis ist der Zeit, in der sich das Leben auf der Erde entwickelt hat und wie viele von dieser Zeit wiederum äh, die Menschen waren und wie viel davon wiederum die zivilisierte Menschheit ist, und sagt dann, wenn man das ganze, die ganze Erdgeschichte auf, also es zitiert Benjamin, auf einen Tag von 24 Stunden reduzieren würde, dann wären da die Zeiten, in es die zivilisierte Menschheit gibt, das Viertel, eine Viertelsekunde. Also vom letzten Tag, von der letzten Stunde, von der letzten Minute, von der letzten Sekunde dieses Tages wäre eine Viertelsekunde die Zeit der, der zivilisierten Menschheit. Und Benjamin sagt, diese Zeit ist wunderbar, das drückt genau das aus, was ich sagen will. Wir die, die, die existieren noch nicht mehr in einer Viertelsekunde. Also alles andere ist, ideologische, ist ideologischer Schein. Es gibt ein anderes schönes Zitat, wo es sagt, man kann sogar noch atmen, die, den Atem der vergangenen Generation. Das ist so kurz her, dass die, die zum Beispiel was weiß ich, die Französische Revolution gemacht haben, ihr Atem ist noch eine Luft. In gewisser Weise klingt noch das Echo ja, von den letzten Gewehrsalven, es klingt noch der Echo der Leute gefeiert haben, als sie das Echo der Leute gefeiert haben, als sie die Bastille eingenommen, das alles ist noch in der Luft, ja, das ist noch präsent, physisch präsent, das ist jetzt nicht so sehr, als es ist auch eine mentale Sache, es wird dann oft so interpretiert, Erinnerung und so weiter, das ist auch wichtig, aber ich denke, das ist nicht der zentrale Punkt, der zentrale Punkt ist nicht nur, dass ich mental sozusagen wahrnehme, die Nähe der Ereignisse, sondern kapiere, dass ich auch physisch, materiell äh, nah sind. Das ist nur eine ideologische Konstruktion, die sie entfernen. Es geht also nicht darum, durch Erinnerung äh, real existierende Distanzen zu überwinden. Sondern es geht darum zu sehen, dass in der heutigen Gesellschaft tatsächlich die Erinnerung das Einzige ist, was uns geblieben ist. Das stimmt. Insofern ist die Erinnerung sehr wichtig. Aber nicht deshalb, weil es eine ganz spezielle mentale Funktion ist, die nach großen Anstrengungen uns dazu bringt, große Entfernungen zu überwinden. Sondern wir sagen, die Erinnerung ist der Moment, wo wir begreifen, dass diese Distanz überhaupt nicht existiert. Dass diese Distanz eine ideologische ist, wo wir das auch sehr schön haben, ist in den Träumen. Also wie, alle, wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen, in den Träumen mischen sich Ereignisse, die vor 10, 20, 30 Jahren im Leben von einem passiert sind, mit Ereignissen, die am Tag zuvor passiert sind, als wären sie das gleiche Ereignis. Es begegnen sich Leute, eben, die ich gestern kennengelernt habe, mit Leuten, die ich seit 30 Jahren kenne, so als wären sie vom gleichen Tag. Und Benjamin würde sagen, in diesen Träumen, also in den Träumen, das führe ich jetzt ein, aber ich denke, es ist sehr nah an seiner Interpretation, in diesen Träumen, in anderen Texten redet sehr viel von Träumen, nur in diesen speziellen jetzt nicht. In diesen Träumen äh, passiert das, das Richtige. Also das, was wir im Traum machen, wenn wir einfach Phasen mischen, als wären sie ein Tag, das ist die richtige, die einzige richtige Art, äh, Geschichte und Zeit zu begreifen. Alles andere ist Ideologie. Im Traum sind wir sozusagen etwas weniger manipuliert. Ja, Im Traum und auch im Schreckmoment. Der andere Moment, wo uns das passiert, wo wir die Geschichte richtig begreifen können, ist im Moment des Schreckens, des, der Todesangst, wo wir plötzlich mehrere Ereignisse, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Todesangst war, aber wer das schon mal weiß, dass man fängt plötzlich an, innerhalb von ganz kurzer Zeit das gesamte Leben, natürlich nicht das so also bestimmte Höhepunkte in einen, einen einzigen Augenblick zusammenzufassen. Ja, man sieht dann alles in einem Augenblick, und um das Begriff greift, alles als eine einzige Erfahrung. Benjamin hat in diesem Sinne jetzt auch nicht von Individuum sprechend, sondern von Gesellschaften sprechend, von Kollektiven sprechend, diesen ganz zentralen Satz aus der wichtigen neunten These, wo er sagt, also vom Engel, wo er über den Engel der Geschichte spricht, wo er sagt, eh, da wo wir in unserer heutigen Ideologie eh, von Zeit eh, eine Kette von Ereignissen, eine Kette von Katastrophen sehen, sieht der Engel der Geschichte eine einzige Katastrophe. Also, eh, das ist auch wiederum aufs Beispiel von Mexiko zurückzukommen. Eh, ich, ich bin jetzt schon eine Woche in Europa, aber wir haben, ich habe über mehrere E-Mails erfahren, über die Diskussion jetzt, also von den Studenten, jetzt nicht von den Verschwundenen natürlich, aber von ihren Freunden und von Leuten, die auch dabei waren, als die Polizei die festgenommen haben. Die sind jetzt rumreisen aus dem Land und ich bin auch zum Teil an der Nationalen Universität, wo ich auch noch unterrichte und haben da gesprochen mit Studenten, mit denen ich zum Teil noch arbeite und die haben mir geschrieben, dass es unglaublich war, wie die ihnen erzählt haben, wie für sie, die Kämpfe in Guerrero, also in diesem Bundesstaat, wo das passiert ist, und in Iguala, eh, zumindest seit, der Unabhängigkeit, seit dem Unabhängigkeitskrieg vor 200 Jahren und um die heutigen Kämpfe als einigen einzigen Kampf begreifen. Na, also das für sie ist, das ist nichts, was ich erfinde, das ist auch nichts, was Benjamin erfindet, der würde sagen, die Leute, die kämpfen, die wissen, dass es eine einzige Katastrophe ist. Das, was vor 200 Jahren passiert ist, oder vor 400 Jahren, vor 500 Jahren, als eben aus Europa Schiffe kamen und 90 Prozent der mexikanischen, also was man heute mäßig nennt, dieser Gegend der Erde, der Bevölkerung, gestorben ist an, durch Gewehre, durch Krankheiten, durch Überarbeitung, Hunger und so weiter. Das, ist das damalige Leiden und die Kämpfe dagegen und das heutige Leiden und die Kämpfe dagegen ist eine Katastrophe und ein Kampf. Nur wenn man das so versteht, Eh, würde Benjamin sagen, eh, versteht man, was der eigene politische Kampf ist und was auch der Kampf der anderen ist. Also es gibt auch ein anderes sehr schönes Zitat zu einer ähnlichen oder gleichen Idee von Landsmann. Es eh, kennen bestimmt einige den Film Shoah. Ne? von Landsmann nehme ich mal an. Claude Landsmann eh, hat vor ein paar Jahren eingegriffen in Frankreich in eine debatte eine ziemlich absurde Debatte, die es in Frankreich gab zwischen Kindern oder Enkel von diesen Migränen, also von den Einwanderern aus Nordafrika. Die oft äh, Rassismus ausgesetzt sind, äh, und äh, Kindern, Enkeln und so weiter von Juden, von äh, oft auch Juden, die selber oder deren Familien eben in, in irgendeiner Weise die Shoah äh, nicht in ihr gestorben sind, aber trotzdem viele ihrer Verwandten selber getötet wurden. gab eine Debatte zwischen diesen beiden Gruppen, äh, welches, welche Gruppe mehr oder im stärkeren Maße Opfer ist. Wie gesagt, eine total absurde Debatte. Und Landsmann hat, sehr, hat sehr interessant in Libero, Liberation geantwortet, in der Zeitung Liberation, wo er meinte, die Debatte ist falsch und sein Argument war, schaut euch die Fotos an. Schaut euch die Fotos der französischen Soldaten in Algerien an. Und ihr Lächeln. Da gibt es so Fotos, wo die vorstehen von so Leichenhaufen und immer so ein nettes Lächeln auf dem Gesicht haben. Ja? Dann schaut euch die Fotos von den Nazis an. Da gibt es auch ganz ähnliche Fotos. Wo auch euch in Leichenbergen stehen und haben immer so ein ganz nettes Lächeln auf dem Gesicht. So sich ironisch, zynisch, abwertend und so weiter. Das sind die gleichen. Die sind die gleichen Kriminellen. Die, die in äh, umgebracht haben und die Nazis, das sind die gleichen, dann schaut euch die Opfer an, das sind auch die gleichen. Es ist völlig absurd, äh, zu dir, das auseinander auseinanderzudividieren, das ist eine einzige Katastrophe, das ist eigentlich genau das Benjamin-Argument. Wie gesagt, das Benjamin nicht einführt. Benjamin würde sagen, ich erführe das Argument nicht ein, ich übernehme das aus der Tradition der Kämpfenden. Aus der Tradition der, die wirklich äh, widerständig sind, die wissen das alle. Nur jemand, der das weiß, der so Geschichte versteht, kann überhaupt kämpfen, wenn das jemand nicht weiß, kann auch nicht kämpfen. Und das ist der politische Grund dieser ganzen Debatte. Es geht natürlich die ganz große Frage, politisch jetzt gesehen, hinter dem ganzen äh, Text oder auch anderen Texten von Benjamin aus derselben Phase der letzten sechs Jahre seines Lebens, äh, wo er Marxist ist. Äh, die große Frage ist ja, denke ich, und das sagt er selber auch mehrfach so, warum konnte die deutsche und europäische Linke trotz ihrer immensen Stärke, ich meine, das war ja wir, wir waren heute froh, wenn wir auch nur ein Fünftel dieser Stärke, einer, also im Sinne von Mitgliedern und so weiter, hätten wie damals die Kommunisten und Sozialdemokraten, ja was ganz anders war das heute die Sozialdemokraten, äh, warum konnte, also in Deutschland, als auch in vielen Ländern Europas war das so, und trotzdem konnten sie nicht den Nationalsozialismus und Faschismus aufhalten. Und die große Frage ist eben, warum? Warum konnte eine so starke und so gut organisierte Linke Deutschlands und Europas, Deutschland, Österreich und so weiter und so weiter Europas, äh, nicht äh, den Nationalsozialismus und Faschismus aufhalten? Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, auch eine Frage, die mich bis heute sehr bewegt. Ich habe auch, ehrlich gesagt, noch nie eine bessere Antwort, auch wenn sie sehr, sehr allgemein ist, sehr philosophisch, auch, auch im schlechten Sinne philosophisch, aber auch im guten, wie Benjamin. Also, ich kenne keine bessere Antwort als die von Benjamin. Wie gesagt, sie ist sehr allgemein, das ist ihr Nachteil, es geht da halt nicht in Details rein, aber ich denke, ja Zumms, als allgemeine Antwort, Recht, seine Antwort wäre eben, aus. Letztlich aus einem theoretischen aus philosophischen Grund. Die Linke Europas, Deutschland und Europas konnte deshalb, wenn es gibt Ausnahmewidersprüche, ich vereinfache jetzt etwas, aber bleiben wir mal bei Deutschland, die deutsche Linke und zum Teil auch andere europäische Linken konnten deshalb nicht sich dem Nationalsozialismus oder Faschismus äh, erfolgsversprechend widersetzen, weil sie ihn nicht verstanden haben. Weil sie und sie haben sie deshalb nicht verstanden, haben auch ihre eigene Rolle nicht verstanden, also weder die Rolle der Nazis noch die eigene, dachten fälschlicherweise, und das war der ganz große Fehler, der den ganzen Kampf dann falsch organisiert hat, dachten fälschlicherweise, dass sie selber, die Linken, mit dem Fortschritt schwimmen, mit diesem Strom schwimmen, des Fortschritts, und dass die Nazis gegen die Strömung des Fortschritts schwimmen. Und dass insofern äh, oft es besser ist, einfach abzuwarten sich zu verstecken, die Waffen versteckt zu lassen, wie das ja die Kommunisten, die ja sehr große Waffenlager hatten, die nicht benutzt haben, sondern gesagt haben, wir warten lieber. Wir warten lieber, sozusagen dieser Strom der Geschichte wird das dahin reißen. Man kann sich nicht gegen den Fortschritt stellen, das ist unmöglich. Die Nazis sind gegen den Fortschritt, der Fortschritt ist so stark und wir sind mit ihm, dass früher oder später wird dieses soziale System des Nationalsozialismus weggeschwemmt werden. Ja. Ähm, was insofern stimmte, dass also es nur zwölf Jahre gedauert hat, das stimmt. Ja. Mit dem kleinen Detail, wie alle wissen, dass diese zwölf Jahre äh, entscheidend waren. Ja. Für in vieler Hinsicht, wie eine Million von Toten, wegen einer völligen Umgestaltung der Gesellschaft, wegen der Unterbrechung, ich denke bis heute, Unterbrechung einer gewissen linken Tradition in Europa und aus vielen anderen Gründen mehr. Ähm, insofern war es zwar eine kurze Zeit, eigentlich extrem kurz, wenn man nicht darüber nachdenken. zwölf Jahre ist wirklich sehr, sehr wenig, aber gleichzeitig eben in Benjamin im Sinne eine, oder überhaupt, wenn man es historisch-kritisch betrachtet, eine sehr einschneidende Phase. Und seine Antwort ist eben die, man kann den Nationalsozialismus nicht begreifen, wenn man nicht versteht, dass sie mit dem Fortschritt waren. Dass der Fortschritt auf Seite der Nazis waren. Wie er allgemein, würde Benjamin sagen, auf Seiten der kapitalistischen, prokapitalistischen politischen Tendenzen ist nur die Nazis sozusagen als eine besonders radikale Form dessen. Ich würde sagen, wir müssen begreifen, dass der Fortschritt nicht auf unserer Seite ist. Der Fortschritt ist auf Seite der Rechten. Der Fortschritt ist auf Seite der Kapitalisten, der Fortschritt ist auf Seite auch der Nazis. Sie sind nicht nur schlau genug, so zu tun, als wäre das umgedreht. Es gibt natürlich da ein großes Problem, weil ideologisch natürlich die Rechten so tun, als als sie gehen den Fortschritt. Oft, nicht immer. Heute ist es ein bisschen anders, aber sagen wir mal, die Rechten haben natürlich unheimlich viele Varianten, aber zumindest die klassischen Konservativen reden ja immer von den guten alten Zeiten und so weiter, erwecken also den Eindruck, als wollten sie irgendwas Verlorenes aus der Vergangenheit retten. Die Nazis haben so eine eigenartige Mischung. Das ist, ist sehr kompliziert zu verstehen ideologisch, aber sie haben einen Aspekt, der auch so tut, als wollten sie hier tausendjährigen Traditionen retten und so weiter und so weiter. Es gibt also auf dem ersten Blick, stimmt das, diese Einschätzung der Kommunisten und Sozialdemokraten, ist aber falsch ist deswegen falsch, weil Benjamin würde sagen, oder zitiert er, zitierte, es gibt da einen Satz in den Thesen, der leider, weiß nicht, ob leider, der gestrichen hat, es gibt ja verschiedenste Varianten in den gesamten Schriften sind, die zum Teil enthalten, in einer der Varianten, die nicht die letzte ist, gibt es diesen ganz berühmten Satz, den auch Alfred Schmidt, den man zitiert hat, wo Benjamin sagt, Marx dachte, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte, vielleicht verhält es sich aber anders, vielleicht sind die Revolutionen der Augenblick, in dem die Menschheit die Notbremse im Zug zieht, also diesen Zug, der Richtung Fortschritt rast, Richtung Abgrund rast. In dem Sinne würde Benjamin sagen, die Revolutionen sind kein Schritt nach vorne. Also natürlich jetzt in diesem einfachen Schickspiel von dieser Geschichtslinie, von der man eigentlich wieder kommen muss, aber sagen wir mal, als erster Schritt muss man vielleicht doch damit anfangen, weil wir daran zu sehr gewöhnt sind, aber wenn man jetzt mal provisorisch davon ausgehen würde, es gäbe doch diese Linie, eine Geschichte, die voranschreitet, würde er sagen, die Revolutionen sind nicht eine Beschleunigung dieses Zugs, der Fortschritt rast, wie man normalerweise sagt, sondern sind das Gegenteil, sind eine Verlangsamung, im besten Fall eine Stillstellung, wobei man diesen Begriff Stillstellung natürlich sehr genau nehmen muss. Stillstellung wird oft heute verstanden als Passivität, als Nicht-Aktivität, ich stehe, stehe still, es passiert nichts, ich mache gar nichts. Für Benjamin ist es umgekehrt, ist eigentlich die größte Form der Aktivität überhaupt, die größte Form der subjektiven der Einflussnahme auf Geschichte, ist die Stillstellung. Nur in der Stillstellung des geschichtlichen Prozesses gibt es die Möglichkeit, in ihn einzugreifen. Also, solange er so als Selbstläufer voranschreitet, unter der Logik des automatischen Subjekts, wie es Marx sagt, kann man da nicht eingreifen. Er hat sich sogar, unser Eingriff, hat er sich entledigt, hat sich selbstständig gemacht. Wenn wir ihn stillstellen, den Geschichtsprozess, können wir auf ihn wieder Einfluss nehmen. Können wir ihn sozusagen wieder sichtbar machen. In den Studentenstreik, oder in jedem Streik passiert das zum Beispiel. Also der Streik ist ja genau das, die Stillstellung des, der Normalität, die Stillstellung der Maschinen, die Stillstellung des Unibetriebs. Die Stillstellung, eben dieses normalen Alltags, der eben mit den Uhren so ganz wunderbar voranschreitet, wird stillgestellt und jeder, der schon mal bei so einer Aktion da mitgemacht hat, weiß das sehr gut aus eigener Erfahrung. Und in dieser Stillstellung eröffnen sich Räume, die man vorher als nicht existent wahrgenommen hat, wo man dachte, es gibt diese Räume gar nicht, eröffnen sich plötzlich, fast wie von selber. Also, wie von selber nur natürlich, nachdem man diesen Akt der Stillstellung vollzogen hat, und kann man eben tausende von Sachen machen, die sonst für überhaupt nicht möglich gewesen wären, weil eben die Subjektivität verloren gegangen ist ans automatische Subjekt des, des Werts, das sich selber verwertet. Insofern sind die Revolution Akte der Stillstellung und nicht Akte des Voranschreitens. Ein, ein kurzer Kommentar nochmal zu Lanzmann, also ich schätze den sehr, ich... Das, äh, wahrscheinlich werden das viele Leute nicht teilen, aber ich denke, es gibt heute sehr wenige Nachfolger der, der kritischen Theorie, Horka, Madonna, Marcuse, Benjamin, so weit, Neumann, äh, ich persönlich denke, dass Habermas, auch wenn er natürlich ein netter Mann ist, äh, ich denke nicht, dass man den da einreihen sollte, ich denke, er macht was ganz anderes, das kann sogar interessant sein, ich denke, es hat mit Theorie recht wenig zu tun, wer glaube ich schon mit Kritikstheorie viel zu tun hat, es gibt da ein paar, aber einiger, einer der wichtigsten Denken ist Landsmann, gerade in Shoah. Ich denke, es gibt weniger Werke, die so unmittelbar aus dem Denken, insbesondere Benjamin's, hervorgehen, obwohl es biografisch vielleicht gar nicht so ist. Aber sagen wir aus einer ähnlichen Idee hervorgehen wie Shoah. Und eben mit Landsmann habe haben wir das mal diskutiert, diese, diesen Satz der Stillstellung des Zuges. Das ist ist griff nach der Notbremse, und er hat mir einen Satz gesagt, der nicht ganz äh, wunderbar, äh, nein wunderbar ist ein bisschen komisch gesagt, sehr, ein, sehr eingehen fand. Er meinte, ja, aber Benjamin redet nicht von irgendeinem Zug. Benjamin redet nicht abstrakt von irgendeinem Zug, der da hinfährt und dann gebremst wird. Der redet doch ganz eindeutig von einem ganz bestimmten Zug. Ist der, welcher Zug? Ja, der Zug, der nach Auschwitz fährt. Natürlich meint Benjamin die Züge nach Auschwitz. Die Züge nach Auschwitz, die keiner gebremst hat, das ist euch, ich weiß nicht, ob das euch bekannt ist, aber es ist etwas, was ich heute nicht verstanden habe. Es gibt keinen einzigen Fall, keinen einzigen Fall wo äh, die unzähligen von guerilla die es in Polen, Russland und anderen besetzten Ländern gab und in Deutschland erst recht nicht, es gibt keinen einzigen Fall, wo eine guerilla einen dieser Züge gestoppt hat. Das ist etwas, also ich, mich un also ich verstehe das wirklich bis heute nicht. Na, also es waren Tausende von Zügen, man wusste genau die Uhrzeit, es gab Fahrpläne, man wusste ihre Routen, die Züge waren ganz schwach bewacht mit sehr wenigen Leuten, es wäre ein leichtes Gewehr, eine geringe Gruppe von sechs Leuten hätte man bremsen können, den Zug und die Leute rausholen. Das wäre in einer halben Stunde wenn das passiert. Wurde kein einziges Mal gemacht. Ich habe einmal einen Film gesehen über russische Partisanen, aber das, glaube ich, da wurde die Frage gestellt. Von der Journalistin einen Film gemacht, da habe ich leider den Titel vergessen. Das ist jetzt viele Jahre her. Da hat ein Partisanenführer gefragt, unter vielen Fragen, stellt sehr viele Fragen. Eines, warum habt ihr eigentlich nie einen Zug nach Auschwitz aufgehalten? Und er hat dann geantwortet, das hätte Benjamin, das passt sehr gut in Argumentation von Benjamin, auf die jetzt auch gleich noch eingehen will, seine Geschichtsbegriff und sein Fortschrittsbegriff und das ist Kritik. Er sagt, naja, es wäre tatsächlich leicht gewesen, einen Zug anzuhalten. Das stimmt. Und es wäre auch leicht gewesen, eine Türen aufzumachen und die 5, 6 SS-Leute, den zu bewachen, zu töten, das wäre alles leicht gewesen, das stimmt. Aber was machen wir danach? Was machen wir danach? Wir müssen den Leuten Essen geben, das sind 2000 Leute. Wir müssen sie medizinisch versorgen, viele sind krank. Wir müssen ihnen Wasser natürlich geben, andere Kleider, sonst werden sie sofort entdeckt. Wir müssen ihnen Unterkunft geben, wir müssen ihnen, wenn es im Winter kalt ist, ein warmes Haus besorgen. 2000 Leute, das konnten wir nicht. Wir wären nicht in der Lage. Wir hätten den Zug öffnen können, das stimmt, bremsen und öffnen. Wir hätten die alle Leben rausholen können, vielleicht zwei, drei Tote im Feuergefecht, aber wir hätten sie nicht in der Zukunft äh, ihnen ein gutes Leben garantisieren können. Und das würde ich bei mehr sagen, ist genau das Problem der Linken, äh, es gibt Ausnahmste, ich habe es einmal der vorherrschenden Linie äh, des Denkens der Linken, dass fälschlicherweise immer gedacht wird, dass die Revolution gemacht wird im Sinne der Zukunft. Ich mache die Revolution, damit die Zukunft besser wird. Ich mache die Revolution, damit es meinen Kindern besser geht. Ich mache die Revolution, damit es morgen, übermorgen und in zehn Jahren, in 100 Jahren besser ist. Und Benjamin würde sagen, das stimmt nicht. Die Revolution, wer die, die tatsächlich durchgeführten Revolution, nicht die ideologie die tatsächlich stattgefunden Revolution in der Menschheitsgeschichte, wurden alle mit Blick auf die Vergangenheit gemacht. Wie gesagt, Vergangenheit viel ich jetzt provisorisch an. Ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich ist auch der Begriff zu kritisieren, aber provisorisch muss man jetzt mal einführen. Ähm, die wurden alle im Blick auf das gemacht, auf die schon Getöteten, Na, im Blick auf die schon gestorbenen Kinder im Hunger, nicht auf die Kinder, die morgen glücklich sein sollen, auf die Kinder, die gestern gestorben sind, weil ich ihnen nichts zu essen geben konnte. Äh, so, die Sabbatisten übrigens 1994 in Mexiko haben so argumentiert in ihrer ersten Erklärung, aus dem lakadonischen Urwald, es steht nichts, kein einziges Wort über die Zukunft der Kinder drin, es stehen aber mehrere Sätze über die Kinder drin, die in den letzten Jahren Hunger und leicht heilbaren Krankheiten gestorben sind, Durchfall und so weiter, Und vielleicht das Medikament 5 Dollar gekostet hätte, aber die 5 Dollar waren leider nicht da und darum ist das Kind gestorben. Darüber wird sehr ausführlich geredet in der ersten Deklaration, kein Wort, Darüber, dass die Kinder besser am Morgen leben. Aber schon sehr viele Worte darüber, wie viele gestorben sind in den letzten Jahren. Und das ist genau das Argument Benjamin. Sie würde sagen, einer oder eine der oder die einen Aufstand macht, macht es deshalb. Nicht wegen einer Idee einer besseren Zukunft. Kein Mensch ist bereit, sein Leben zu riskieren, wenn er bessere Zukunft ist. Das ist. Absurd. Wenn ich besser leben will, dann riskiere ich natürlich mein Leben. Ja, man riskiert sein Leben nur, wenn einem die Zukunft egal ist. Das hört sich jetzt ein bisschen nihilistisch an, ist aber nicht die Idee. Sondern wenn man sagt, das, was relevant ist, ist das, was wir normalerweise Vergangenheit nennen und deswegen bin ich bereit zu kämpfen. Und äh, übrigens, es gibt einen anderen Film von Lanzmann, der heißt Treblinka, äh, kennen wir bestimmt auch einige, über den Aufstand, der einzige erfolgreiche Aufstand in einem Vernichtungslager war in Treblinka. Äh, in Treblinka, Lanzmann interviewt einen der Teilnehmer an dem Aufstand in den 80er Jahren, ähm, In Treblinka, er fragt ihn auch, wie war das mit dem Aufstand, warum habt ihr den gemacht und er sagt natürlich nicht, um zu überleben. Wir wussten ganz genau, wir werden alle sterben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Aufstand gestorben wären, war sehr hoch. Das wussten wir genau. Wir haben nicht gekämpft, um zu überleben, auch nicht damit andere überleben. Darum ging es überhaupt niemals. Es ging darum, die Maschine zu stoppen. Also in dem Fall war es keine Notbremse, die gab es nicht, aber es ging darum, zu unterbrechen. Stillstellung, ja. Die Stillstellung der Mordsmaschine, in dem Fall Treblinka, die Zerstörung, von Trablinka als Mordsmaschine, hat sagt noch nicht mal damit es zukünftig weniger Menschen sterben. Und nicht mal, das sagt er, einfach weil wir nicht wollen, dass das einfach so, so, so weitergeht, der Zug einfach so weitergeht, weil wir wissen, was passiert ist in den letzten Monaten, wie viele Leute da in den Gaskammern getötet und in den Krematorien verbrannt wurden. Wir, konnten, wir wollten einfach diesen Prozess unterbrechen, Stillstellung. Deswegen haben wir es gemacht, viele haben dann auch überlebt letztlich, aber das war nicht der Grund, warum der Aufstand gemacht wurde. Der Grund war tatsächlich nur eine Stillstellung der Maschinerie und Landsberg und Benjamin würde sagen, und genau deswegen hat es funktioniert, der Aufstand. Es gab nämlich in Auschwitz auch einen Aufstandsversuch, das kommt in Shoah vor. Äh, also gar versucht Versuch, das habe ich das falsch gesagt, eine Planung für einen Aufstand ist niemals ist bis zum Versuch vorgeschritten und der Grund, warum das letztlich nicht gemacht wurde, äh, es wurde dann verzögert und plötzlich konnte es dann nicht mehr gemacht werden, war tatsächlich die Frage der Zukunft, wo dann plötzlich die Leute gesagt haben, aber wenn wir jetzt einen Aufstand machen, es gab ja einen Ausschuss auf dieses sogenannte Familienlager, wo die Leute zum Teil mehrere Monate gelebt haben, bevor sie umgebracht wurden. Und besonders die aus dem Familienlager, die auch den Aufstand vorbereitet haben, die hatten am ehesten Möglichkeit dazu, weil sie über Monate sich kennengelernt haben und sich organisieren konnten. Im Familienlager kam das Argument auf, was ist mit den Kindern? Was ist mit den Kindern? Wenn wir jetzt einen Aufstand machen, wer kümmert sich um die Kinder? Wir werden wahrscheinlich sterben an einem Aufstand. Wer kümmert sich um die Kinder? Die Kinder müssen morgen doch noch leben. In Auschwitz, wo sicher, weil das alle umgebracht werden, hat dieses Argument dann den Aufstand verhindert. Ja, das ist ganz interessant, das ist eine kurze Szene in Shoah. und Liam benner würde sagen, das ist genau der Unterschied zwischen einem Aufstand, der funktioniert und einem, der nicht funktioniert. Sobald ich die Frage der Zukunft hineinbringe, ist es unmöglich, ein, eine radikale Tat zu vollbringen. Die Idee der Zukunft ist per Definition, per Definition also äh, von der Definition her, eine konservative Idee. Es gibt nichts Konservatives als die Idee der Zukunft. Die Idee der Zukunft verhindert alle radikalen Brüche, alle radikalen Unterbrechungen, selbst etwas so mörderischen wie Ausschüssen, Republika und so weiter, das kann ich nicht unterbrechen, wenn ich an, an die Zukunft denke. Das kann ich nur unterbrechen, wenn ich einen anderen Zeit- und anderen Geschichtsbegriff habe und weiß, dass mein Kampf nicht ein Kampf für eine bessere Zukunft ist, sondern ein Kampf gerichtet auf die Vergangenheit. Wie gesagt, ich komme gleich nochmal zum Begriff, aber gerichtet auf die Vergangenheit, auf die schon Getöteten, auf das schon erlittene Leid und so weiter und auch auf die schon realisierten Kämpfe natürlich, das auch. Auch das, auch im Blick auf diese Kämpfe, zum Beispiel jetzt in Guerrero, wo die 43 verstorben sind. Ich weiß nicht, ob das hier in der Presse kam. Zwei von den 43, äh, pardon, nicht verstorben, man weiß das nicht. er äh, sagt die Regierung. Äh, verschwunden. Äh, man weiß nicht, ob sie leben oder tot sind, auch wenn die Regierung immer sagt, sie sind schon längst tot. Aber die 43 Verschwundenen, zwei von ihnen waren äh, Neffen von Lucio Cabanias. Ich weiß nicht, ob der hier bekannt ist. Lucio war in den 70er Jahren ein sehr wichtiger, der wichtigste eigentlich Guerillaführer in ganz Mexiko in den 70er Jahren, der über jahrelang, die Regierung auf, auf Trab gehalten hat, dann irgendwann gefasst wurde und umgebracht wurde. Zwei seiner Neffen sind jetzt auch unter den Verschwundenen. Viele von seinen Familienmitgliedern sind dabei. Ja, würde Benjamin sagen, ist genau das, was ich sage. Diese Leute kämpfen, weil sie natürlich in, in dieser Gegend von Guerrero, vom Bundesstaat Guerrero, gibt es einen, aus vielen Gründen gibt es da ein ein Impuls Richtung oder im, im Sinne eines, einer aufständischen Aktivität. Und einer ist, dass sie haben Lucio Carbanias umgebracht. Die Regierung hat 1976, wenn immer richtig erinnern, Lucio Carbanias umgebracht. Das kann nicht so bleiben. Wir können das nicht vergessen. Es gibt ganz viele Argumente, um die Leute kämpfen. Aber einer ist, dass Lucio Carbanias, also dieses Nichts vergessen früherer Aufstände ist auch ganz entscheidend. Nicht nur das früher erlittene Leid, früher erlittene Toten so usw., sondern die Möglichkeit, um die Realität äh, früherer Aufstände. Und wie gesagt, aber nur wenn man begreift, dass diese Aufstände noch nicht zu Ende sind. Das ist jetzt kein Bezug, vor so und so vielen Jahren hat etwas, ist etwas Wichtiges passiert hier, äh, sondern es ist immer noch da. Also dieser Kampf vom Lucio Cavañas, ob der verloren ist oder gewonnen, das ist noch nicht entschieden. No? Ob der Kampf wirklich nun damit beendet wurde, dass sie den getötet haben oder er trotzdem weitergeht, das hängt von uns ab. Ausschließlich von uns. Und etwas ähnlich, denke ich auch, äh, verhandelt es sich auch mit Nationalsozialismus. Natürlich kann man die ähm, Getöteten nicht wieder zum Leben bringen, obwohl Benjamin sogar davon spricht, dass in der neunten These heißt es, der Engel würde gerne verweilen, äh, würde gerne die Toten zum Leben wegnehmen, aber er kann nicht, warum nicht, wegen dem Fortschritt, der ihn wegtreibt von den Dingen, die zu erledigen sind. Ähm, also er kann es letztlich auch nicht. Aber ähm, es müsste eigentlich das geschehen, man müsste eigentlich versuchen, selbst die, Le die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Das klingt jetzt sehr metaphysisch, ich weiß, ist es aber, glaube ich, nicht, aus dem folgenden Grund, weil Benjamin sagt ist diesen Satz, der ich einer der wichtigsten der ganzen Thesen, äh, selbst die Toten sind vor dem Feind, der immer äh, zu siegen nicht aufgehört hat, zu siegen nicht aufgehört hat, nicht sicher. Ja, und das ist ein bisschen auch die Idee, eben zum Beispiel in Shoah, auch wieder, ich komme nochmal auf den Film zurück. In einem Interview wurde Lanzmann gefragt, warum er eigentlich den Film gemacht hat, Shoah. Und dann hat seine Antwort, er hat, es gibt verschiedenste Interviews, aber in diesem Interview, das ist die Antwort, die ich mich am meisten beeindruckt hat, sagt er, naja, aus dem folgenden Grund, diese Leute waren allein. Das waren zwar die Gaskammern die in Auschwitz bis zu so groß, dass 2000 Leute drin Platz gehabt haben, zum Teil waren auch ganze Familien gleichzeitig drin oder Freundesgruppen und so weiter, sagt, die Leute waren trotzdem allein. Das war eine absolute Einsamkeit, in der sie gestorben sind. Es war dunkel, am Schluss, das hat 20 Minuten gedauert, gab es Überlebenskämpfe, oben waren immer die stärksten, die stärksten Männer, junge, kräftige Männer, waren ganz oben, unten waren die Kinder und Kranken, wenn dann die Tore geöffnet wurden, die Toten rausgeholt wurden, weil natürlich die Leute instinktiv den Sauerstoff gesucht haben. Es gab eine absolute Einsamkeit. Also selbst wenn ich da mit Freunden oder meiner Familie reingehe, wenn da jemand mit Freunden in der Familie reingegangen ist, war, ist er einsam, in einer absoluten Einsamkeit gestorben. Und das, was mein Film macht, ist, diese Leute aus der Einsamkeit herauszuholen. Also ich unterbreche diese Einsamkeit äh, ja, mit meinem Film. Das war nicht ein geniales Argument. Ich sage sehr benjaminianisch. Wenn würde eben auch sagen, unsere politische Aktivität oder allgemein unsere rebellische Aktivität, die kann auch künstlerisch sein wie im Film vom Shoah, ist eine Aktivität, die immer zurückgeht in die Vergangenheit und begreift, dass nur dort etwas zu machen ist. Wie zum Beispiel Landsmann ich gehe zurück in gewisser Weise in die Kastkammer ne? und natürlich in einem Sinn der nicht ganz unmittelbar ist, aber trotzdem gehe ich irgendwie zurück und unterbreche diese Einsamkeit, die natürlich die Holocaust-Leugner, die Leute, die das runterspielen, sagen, das war, waren gar nicht so viele und es war lang vorbei, also all diese Tendenzen, die es heute gibt, die die Einsamkeit erhöhen, der stellt er sich entgegen mit diesem Film, hat auch einmal erzählt, dass er den Film deswegen begonnen hat, weil eben immer mehr das zur Mode würde, die Shoah zu leugnen, das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir damit anfingen mit dem Projekt und die letzten Zeugen, also die das wirklich mit eigenen Augen gesehen haben, die gas kann man selber diese Arbeiten, zu Fragen und insofern eben gibt es einen Versuch, die Toten eben immer und immer wieder noch einmal sterben zu lassen indem man eben sich über sie lustig macht, sagt, das war gar nicht so, es waren gar nicht so viele, wird alles übertrieben, außerdem haben die Juden selber Dreck absteckt und dieses ganze Zeug, was so oft gesagt wird, das ist wir ein weiteres und weiteres, sondern immer ein neues Töten, der schon getöteten und insofern, die Einsamkeit nimmt zu, die nimmt unendlich zu, immer weiter zu, das ist kein Prozess, der endet mit dem Augenblick des Sterbens, sondern geht immer weiter und insofern können wir da eingreifen. Also insofern, wenn man sagt, man geht zurück nach Auschwitz, man geht zurück nach 1942 im Sommer oder so, oder 1944, äh, wo eben zum Teil, wieder ihr wisst in Auschwitz, zum Teil täglich 20.000 Menschen äh, getötet und äh, in Asche verwandelt wurden. Äh, ich kann zurückgehen in gewisser Weise, das es im Augenblick, so wie es die Rechten auch tun. Die Rechten gehen zurück in den Tod verdoppeln durch seine Leugnung. Ich gehe auch zurück, indem ich diese Leugnung erbreche. Ja, er würde eben insofern sagen, Benjamin, der, der große Fehler der Linken ist und die Rechte ist ja leider oft schlauer, dass sie eben fälschlicherweise denkt, die Geschichte wäre ein Prozess, der nach vorne schreitet und das, was in der Vergangenheit liegt, wäre nicht mehr erreichbar. Das ist nun mal passiert schlimm war, es war ganz schrecklich und so weiter, also wenn es kritisch ist, aber leider kann man da jetzt nichts mehr machen, dann schauen wir lieber in die Zukunft, da können wir schon was machen. Und Benjamin sagt, dass ist genau umgekehrt, ja, in Zukunft kann wir überhaupt nichts machen. Wo man schon was machen kann, ist in der Vergangenheit. Das ist der einzige Moment, wo ein Eingriff politisch möglich ist. Ähm, gut, und jetzt, damit jetzt habe ich jetzt schon angefangen mit dem Geschichtsbegriff, also den ich jetzt so ein bisschen weiter auseinandernehmen wollte und den Fortschrittsbegriff, oder Kritik des Fortschrittsbegriffs. Also Benjamin würde sagen, Ausgehend natürlich von der Kritik des Zeitbegriffes, über den ich jetzt schon ein bisschen geredet habe, über den ich schon das geredet habe. Der Zeitbegriff ist Begriff und seine Kritik. Wenn ich würde sagen, sagen, es gibt deswegen keinen vernünftigen Fortschrittbegriff, weil ja, also jetzt für die Linke, natürlich für die Rechte schon. Also ganz kurz dazu noch, natürlich gibt es für Kapitalisten Fortschritt. Es muss ihn sogar geben, das kann man bei Marx ganz genau nachlesen in Kapital. Ohne Fortschritt kann das Kapital sich nicht verwerten und aufgrund der organischen Zusammensetzung und also der fallenden organischen Zusammensetzung des Kapitals, müssen die Kapitalisten immer mehr, immer mehr die Wertschöpfung erhöhen, um ihr Kapital stabil zu halten. Ich meine, das könnte man jetzt in Ruhe ausbreiten, das wird aber zu lange dauern, aber im Markt ist es klar, es braucht Fortschritt, damit das kapitalistische System stabil bleibt. Also im Unterschied zu anderen Gesellschaftssystemen kann es nicht einfach auf einer Ebene verweilen, das ist unmöglich. Es gibt zwei Varianten im Kapitalismus, eine ist, es verschwindet und die andere ist, es schreitet fort. Es gibt kein, keine Prozesse der Stabilisierung, es ist undenkbar aus ökonomischen Gründen. Insofern, es gibt natürlich im Kapitalismus schon Fortschritt, der eben, wie gesagt, den einzigen Grund hat, das stabil zu halten. Also man braucht Fortschritt in der Verwaltungsrate, Fortschritt in der Technologie, Fortschritt in der, in der Organisation weltweiter Prozesse und so weiter, Fortschritt in der Verbesserung der Kommunikationswege, all diese Dinge von Short, Fortschritt braucht man einzig und allein, um das System stabil zu halten. Also insofern gibt es einen Fortschrittsbegriff aber nur innerhalb des Kapitalismus, wenn man das Ganze distanzierter sieht, nüchterner und materialistischer, würde man sagen, eh, objektiv materialistisch jenseits der kapitalistischen Notwendigkeiten gibt es keinen Fortschritt. Eh, das ist eine Konstruktion, wenn, wie gesagt, wenn überhaupt, denn nur um eben das kapitalistische System in seinen Kreisläufen aufrechtzuerhalten. Das sind eigentlich Kreislaufprozesse, die aber innerhalb nur eines Fortschrittsprozesses äh, aufrechterhalten werden können. Äh, materialistisch gesehen gibt es aber keinen Fortschritt, sondern ähm, äh, dieser Begriff ist falsch. Und das, das, das interessanterweise versteht, dass die Rechte oft besser als die Linken. Also, das ist, das ist einer der vielen Gründe, ich glaube aber der Hauptgrund, warum eben wahrscheinlich, das Ganze ist natürlich viel kompliziert, ich weiß es jetzt vereinfacht, aber ein zentraler Grund für Benjamin, warum eben in Deutschland und letztlich Europa sich die extreme, die rechte, also die Nazis haben so durchgesetzt haben, weil sie eben schlauer als die Linken sozusagen begriffen haben, was Zeit ist und begriffen haben, was Fortschritt ist und begriffen haben, was Geschichte ist. Ja, und die Linke in ihrem Nichtverständnis dieser Prozesse ja. völlig unterlegen war. Und auf diese Fortschrittsideologie reingefallen ist und eben fälschlicherweise dachte, wir müssen den Fortschritt beschleunigen, um sozusagen einen linken Prozess voranzubringen. Es gibt da ein wunderbares Dietzken-Zitat in dem Benjamin-Text, aus also einer großen Ideologen in der deutschen Sozialdemokratie war, Wilhelm dietzgen wo er sagt, wir wissen ja ganz genau, dass jeden Tag das Bewusstsein der Arbeitsklasse immer besser wird und dass wir auch jeden Tag immer näher dran am Sozialismus sind. Und an einer anderen Stelle seiner das heißt, Texte sagt er dann, das zitiert dann Benjamin nicht mehr, aber er ist auch von... Und anderen sozialdemokratischen Denkern, wo sie dann sagen, darum ist das Beste, was ein Arbeiter machen kann, ist pünktlich jeden Morgen zur Fabrik zu erscheinen, gut zu arbeiten, effektiv zu arbeiten, am Abend rück nach Hause zu gehen, keine große Unruhe zu verursachen. Dadurch kann man den Fortschritt beschleunigen und kommt man damit automatisch zum Sozialismus. Also, das ist sozusagen die ganz großen Sozialdemokraten, haben das eigentlich alles so gesehen. Darum waren sie auch gegen Leute wie Rosa Luxemburg und so weiter und Liebknecht, haben also aus ihrer Sicht mit gewisser Richtigkeit den Ohr um umbringen lassen, weil sie ja durch ihre Aufstände Unruhe reingebracht haben und diesen wunderbaren Fortschritt Richtung Sozialismus unterbrochen haben. Also das, und dieser Begriff, Benjamin erwähnt, hat hauptsächlich in der Sozialdemokratie, man weiß aber aus Zeugenaussagen von seinem Aufenthalt, er war in Südfrankreich eine Zeit lang interniert und hat da mit Freunden diskutiert, es das heißt, ich meine, wie gesagt, das ist natürlich jetzt etwas riskant, aber aus diesen Zeugenaussagen heißt es, dass Benjamin ähnliche Gedanken auch auf die stalinistische Ideologie angewandt hat, das aber in seinen Texten kommt das allerdings nicht vor, ja. Aber ich denke, dass es sehr glaubhaft ist, diese mündliche Wiedergabe, weil es tatsächlich große Parallelen gibt zwischen der stalinistischen Ideologie und der sozialdemokratischen. Also wir haben beide im Zug auf den Fortschritts- und Zeit- und Geschichtsbegriff ganz geringe Unterschiede eigentlich nur. Also insofern ist auch sozusagen die Politik Stalins richtig gewesen, in, die, in eine, einmal diese Ideologie akzeptierend, dass man gewisse Aufstände und Unregelmäßigkeiten unterbindet, notfalls auch mit massiven Tötungsprozessen, um sozusagen diesen wunderbaren Fortschrittsprozess nicht zu unterbrechen, wo es eben so harmonisch alles Richtung Zukunft und einem, einer besseren Gesellschaft, die eben in, in, in der Zukunft liegt, voranzuschreiten. Marx selber, damit es jetzt auch klar ist, dass es Nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Marx selber ist zwar manchmal auch progressistisch im Kapital und anderen Schriften, besonders in politischen Schriften ist es noch schlimmer. In seinen Zeitschriften oder Zeitungsartikeln ist er manchmal ziemlich progressistisch. Es gibt zum Beispiel Zitate, wo es heißt, das Beste, was Mexiko passieren kann, ist, dass es von den USA verschluckt wird, dann wird dieses Land endlich modern und so weiter. Es gibt etwas komische Zitate, aber wenn man seine theoretische Konstruktion betrachtet und sagen wir die zentralen Überlegungen zum Thema, ist man viel kritischer. Also im Kapital selber ist er schon etwas kritischer, er sagt zum Beispiel einmal, in England gibt es tatsächlich Fortschritt, man muss nur die Statistik anschauen, jedes Jahr sterben mehr Kinder an Lungenentzündung, es gibt also Fortschritt. Ja, das ist ein ganz wunderbares Zitat in, im Kapital, wo er eben einen zynischen, kritischen Fortschrittsbegriff hat und wo es noch klarer ist, ist es am Schluss seines Lebens in dem Briefwechsel oder Weraz Asulitsch von den russischen Sozialisten oder Kommunitaristen schreibt Marx einen Brief, Vielleicht hier bekannt, äh, wo sie ihn fragt, wo sie sagt, wir haben hier in Russland äh, Marxisten, Es gibt es um in Russland schon viele Marxisten, die es Kapital gelesen haben und die Marxisten sagen, wir müssen erst das englische Modell übernehmen, Kapitalismus wie in London, und dann, das heißt, äh, Urform von Sozialismus, von kollektiven Landbesitzungsrat überwinden, sozialistisch, pardon, kapitalistische Organisation und Gesellschaft und dann als zweiten Schritt Übergang zum Sozialismus. Wenn wir die Kommunitaristen denken, sagt Vera Sassulic, ist ist eine von dieser Gruppe, dass man auch einen direkten Übergang machen kann vom vorkapitalistischen Sozialismus, also vorkapitalistische Formen von sozialem Leben, von Solidarität, von kollektiver Bewirtschaftung der Erde, kollektiven Werkzeugsbesitz und so weiter, direkt mit Übergang machen können zum industriellen Sozialismus. Sozialismus mit Fabriken, mit modernen Maschinen. Während die Marxisten uns sagen, das geht nicht, und da, da kommt dann dieser ganz berühmte Satz von Marx, der oft außerhalb des Kontextes zitiert wird, wo der Marx dann sagt, wenn das Marxismus ist, bin ich kein Marxist. Ja, weil ich natürlich bin Materialist. Ich habe niemals eine Ideologie des Fortschritts gemacht, ich habe da gut jetzt das interpretiere ich jetzt mit dem Fortschritt, ich habe niemals ein ideologisches metaphysisches System aufgebaut, wo ich sage, dass die ganze Weltgeschichte wird so sein. Ich habe einen gewissen historischen Fall analysiert, natürlich mit der Absicht andere Gesellschaften auch verständlich zu machen, aber ich habe niemals gesagt, dass Geschichte sich wiederholt. Ich bin Materialist und der Materialist stellt natürlich immer die Erfahrung, das der empirische, das empirisch, natürlich theoretischer Mittel, aber das empirische erlebte über die Theorie, das ist ja ganz klar. Und es wäre kein Materialist, es gibt natürlich in Marx niemals eine Theorie, die über der Geschichtserfahrung steht. Es gibt Marxisten, die lesen und so, aber verstehen nicht, dass Marx eben Materialist ist, ist eben kein Metaphysiker und ähm, insofern sagt Marx, bin ich eher auf ihrer Seite, sagt dazu Vera in, in einer Formulierung, die er schreibt, nachdem er den Brief erhält. Äh, natürlich müsste man untersuchen, ob es in Russland vielleicht tatsächlich andere Entwicklungen gibt als in England. Das muss man in jedem konkreten Fall untersuchen. Das sage ich deshalb, weil es gibt oft die Vorstellung, dass Marx eben so einer ganz platten Fortschrittsbegriff hat, wie gesagt, er hat ihn manchmal, aber gerade am Ende des Lebens und in zentralen Stellen des Kapitals hat er ihn gerade nicht und auch den Fetischbegriff, den ja die kritische Theorie sehr gern aufgenommen hat, ist auch so, wo der Marx tatsächlich von einem Fortschritt redet, aber im negativen Sinn, wo er dann auch zeigt, wo, wie der Fetisch und die Fetischisierung der Gesellschaftsverhältnisse immer mehr zunimmt, das heißt, das Bewusstsein meiner eigenen Gesellschaft Verhältnisse immer geringer wird. Insofern ist Marx auch in einem kapitel sehr fortschrittskritisch. Na gut, jetzt zurück nochmal zum Benjamin. Ich wollte es noch klarstellen. Ich, gesagt, ich bin sicher, dass Benjamin einer der radikalsten Marxisten des 20. Jahrhunderts ist in diesem Sinne und nicht ein Anti-Marxist oder einer, der abweicht von den Analysen Marx. Also jetzt zurück zu Benjamin, sein Geschichtsbegriff. Er würde eben sagen, wir müssen einen völlig neuen Geschichtsbegriff haben, um zu begreifen, was unser Kampf ist, um zu begreifen, was die Rechten machen und um zu wissen, was wir selber machen und machen sollten. Ja, und er würde eben sagen, und jetzt komme ich ein bisschen aus, äh, wollte ich das irgendwie drei, äh, dreiteilig äh, kurz darlegen, warum ist das so, dass der Engel in der neunten These nach hinten blickt, also warum, was, was ist der Grund, warum diese rückwärtsgewandt sein, auf den ersten Blick ist es ja eine wie gesagt, konservative Haltung, eine, nicht intelligente Haltung, nach zurückzublicken. Man kann stolpern, man kann hinfallen, man sieht eben die wunderbare Zukunft nicht und so weiter. Es gibt so eine Geschichtsverfallenheit, so ein Nachtrauern vergangener Zeiten. Es gibt ja sehr viele Argumente dagegen, dass man zurückblickt. Wenn ich mir würde sagen, denke ich, so könnte man das zusammenfassen. Es gibt letztlich drei große Gründe oder Gruppen von Gründen, warum dieses Zurückblicken des Engels der Geschichte so wichtig ist. Und ich denke, eins sind so epistemologische Gründe. Gründe, die innerhalb der Erkenntnistheorie zu suchen sind, andere sind, um es mal so zu nennen, etwas platt, ontologische Gründe, also die eher in der wirklichen Beschaffenheit der Welt zu suchen sind und es gibt auch direkt politische Gründe. Also nur kurz zu den epistemologischen, ich denke, wenn ich würde sagen, was man untersuchen kann, ist das, was wir Vergangenheit nennen oder Gegenwart, zum Beispiel, man kann die Geschichte des Gebäudes untersuchen. Mich hat das immer sehr irritiert, dass die Uni jetzt hier ist, aber gut. Wann wurde es gebaut, mit welchen Intentionen, mit welchen deutschen Imperialisten-Intentionen, die sich in dieser Firma ausdrücken, die von hier aus organisiert wurde, darum auch diese Herrschaftsarchitektur und so weiter. Also man kann natürlich die Geschichte des Gebäudes untersuchen, wie war das dann mit den Alliierten hier, wie wurde es dann von ihr farben davor verwendet im Nationalsozialismus, wie war das in dieser kurzen Zeit, die... Also jetzt noch in Treppenhäusern gab es früher immer so Tafeln, die noch hängen, wo das zwischendurch für die Displaced Persons verwendet wurde, die hier gelebt haben. Also die Leute, die die KZs überlebt haben, haben ja ein paar Monate gelebt auch und so weiter. Da war es eben ja von den Alliierten, also von US-Truppen, US Headquarter, jetzt ist es die Uni. Man kann natürlich diese Geschichte ganz genau analysieren und weiß dann sehr viel von diesem Gebäude. Was wir nicht machen können, ist analysieren, was in 10, 20, 30 Jahren mit diesem Gebäude passiert. Wir können natürlich Hypothesen aufstellen, Fantasien haben, Vorstellungen, Ängste, Träume, das ist aber keine Analyse. Also ein, ein, ein Verständnis, also ein Erkenntnisakt, im strengen Sinne des Wortes, wenn ich jetzt nicht irgendwie religiös, das war Breme, die da erkennt, sondern wirklich als materielle Erkenntnis das verstehen will, den Prozess kann nur im Sinne der Erkenntnis der Vergangenheit stattfinden. Ich kann noch nicht mal wissen, was in fünf Minuten hier passiert. Das könnte das Gebäude zusammenbrechen, es nicht, es könnte eine Explosion sein, es könnte ein Erdbeben geben, was weiß ich, kann auch nichts passieren, das wissen wir nicht, das hat auch keinen Zweck, darüber überhaupt zu spekulieren. das ist Unsinn, das bringt uns nicht weiter, das heißt, Erkenntnis ist immer nur möglich im Sinne einer Erkenntnis der Vergangenheit aber nicht nur im Sinne eben das Wort ist mir eigentlich gefährlich etwas was eben vergangen ist wie eben das Brett was ich in den Fluss schmeißt und wegschwimmt und es geht so von selber so da weg dahin sondern im Sinne etwas was eben nur scheinbar vergangen ist also das Wort ist wie gesagt trügerisch sondern es ist ja noch da ich weiß es nicht, man könnte hier kratzen an den Wänden, man könnte schauen, was man dahinter findet. Wenn man hier genug kratzt, vielleicht findet man irgendwo noch irgendwo versteckt irgendwelche Dokumente aus dem Nationalsozialismus oder irgendwelche Reste von Displaced Börsen. Ich weiß es nicht, könnte sein. Ich weiß nicht, wie, wie gründlich sie hier alles abgekratzt haben bei der Renovierung. Aber es wäre nicht so unwahrscheinlich, in irgendeinem versteckten Kellerraum finden vielleicht noch irgendwelche Reste. Warum nicht? Also in Mexiko ist es so, da braucht man nur anderthalb Meter Graben in der Hauptstadt, dann findet man immer, das ist die größte Angst aller Bauherren, Früher oder später stößt man immer auf Reste von irgendwelchen Pyramiden, von irgendwelchen vorspanischen Bauten. Da muss man sofort den Bau einstellen, da kommt sofort das Nationale Institut für Geschichte und Anthropologie und alles sind total verstört. Wie das hier übrigens passiert ist, das war einer der Kämpfer, an denen ich teilgenommen habe, als, als Studenten, weil da hat mir ja eben da im Zentrum, also einer der zentralen Stellen von Frankfurt gegraben, und um von einem Gaswerk das neue Verwaltungsgebäude aufzustellen. Die Geschichte kennt ihr vielleicht noch, ja. Und dann wurden eben die Reste vom jüdischen Ghetto entdeckt, wo alle sehr entsetzt waren. Der Baum, wurde, der Baum musste auch eingestellt werden. das war sehr interessant, weil man plötzlich gesehen hat, richtig sinnlich wahrnehmen konnte, wie klein diese Häuser waren. Da waren eben die Fundamente von diesen winzig kleinen Ghettohäusern. Das Ghetto, das jüdische Ghetto, war so winzig klein, weil die Nichtjuden, also die Katholiken und so weiter und Protestanten, den Juden mehr Raum nicht geben, wollten, dass wirklich jede Ideologie, dass die Juden hatten es immer so gut, die waren immer so reich und so weiter, ist wirklich innerhalb von Sekunden zerfallen, man muss sich nur diese Fundamente anschauen, da war ein klar, das ist alles Lüge. Ja, und dann hat natürlich die Stadt gesagt, so geht es nicht. Man hat diese Fundamente weggeräumt. Aber es ist eben immer die Gefahr, und das ist, wenn jemand eine der großen Hoffnungen mehr hat, es für die Herrschenden, aus Sicht der Herrschenden, ist immer die Gefahr, dass die Vergangenheit eben doch nicht vergangen ist. Also die Herrschenden hätten ganz gerne die Dinge vergehen. Die Verbrechen gegen die Juden in Frankfurt im Mittelalter, die Verbrechen in Ausschuss, die Verbrechen in Mexiko zum Beispiel gegen die dortige Bevölkerung in der Kolonisierung und so weiter. All also diese Verbrechen würden natürlich, hätten die Herrschenden ganz gerne, dass sie vergehen. So einfach so wie gesagt im Fluss oder in der Eisenbahn, so einfach immer weiter weg sind und irgendwann sind sie ganz weg und nur noch irgendwelche Fanatiker der Vergangenheit drängen dann. Benny würde sagen, nein, das sind da die sind da und äh, sie würden gerne alles tun, damit sie verschwinden, aber sie können nicht. Jetzt habt ihr vielleicht auch gehört, um das Beispiel Mexiko nochmal aufzugreifen, Guerrero, da wurde jetzt ja viel gesucht nachdem es großen Druck gab in Mexiko und auch aus dem Outland, nach diesen 43 Verschwundenen und man hat mittlerweile schon über 500 äh, heimlich verscharte äh, Personen gefunden, ja, über 500. Äh, und die Regierung sagt dann immer, ja, das ist nicht so wichtig, das sind ja andere. Macht, macht immer, also, ja, das, das, sind, das sind ja eh andere, ja, über 500, in, in zwei Monaten Suche, Überall ständig tauchen Gräber auf und Gräber und Gräber und mehr Gräber. Und das ist natürlich ganz schrecklich für die Regierung. ich sage, warum muss das jetzt passieren? Wir wollen es überhaupt nicht wissen, wie viele Leute hier in den letzten Jahren verscharrt wurden von irgendwelchen Mörderbanden, die eben oft auch zusammenarbeiten mit der Polizei und der Armee und so weiter. Das will doch eigentlich gar keiner so genau wissen. Wir haben die doch extra verscharrt, zwei, drei Meter tief. Warum muss er jetzt gegraben werden? Also es gibt für die Herrschenden nichts Schlimmeres, als wenn einer anfängt zu graben oder zu kratzen oder Archiven zu suchen oder wie man eben die aufzusuchen, die wenigen sich noch erinnern. Also diese, diese Akte des Aufzeigens, dass das Vergangene nicht vergangen ist, das ist eines der ganz großen Schwachpunkte der Herrschenden, würde Benjamin sagen. Und einer der ganz wenigen eigentlich Punkte, die wir haben, an denen wir anknüpfen können als Linke, als Revolutionäre, ist genau die Vergangenheit. Einmal eben, wie gesagt, die Verbrechen der herrschenden Innenvergangenheit und auch natürlich die Kämpfe. Darum ist der Film Treblinka auch wichtig. Ja. Es gab Kämpfe. Also es gibt oft diese Satze, Juden sind zum, äh, zum Tod gegangen, wie die Schafe zur Schlachtbank, das ist nicht wahr. Es gab Treblinka und der die Aufstand gemacht haben waren hauptsächlich Juden. Ja, es gibt, wie gesagt, keinen Aufstand, weder von Russischen, noch von Polnischen, noch von Rumänischen und noch viel weniger von Deutschen, Kommunisten oder Sozialdemokraten oder was weiß ich, anderen, die nicht einverstanden waren. Es gibt keinen einzigen Versuch, die Mordsmann-Maschinerie zu unterbrechen. Der einzige Versuch wurde von Juden vorgenommen. Es waren auch ein paar sowjetische Soldaten dabei. Es war so eine Mischgruppe, von denen einige Juden waren, andere nicht. Es war so eine ganz kleine Gruppe, sechs, sieben Personen, die meisten waren Juden. Also zu sagen, die Juden sind zur Schlachtbank gegangen wie die Schafe, ist eine Lüge. Wie gesagt, Es waren die einzigen. Die einzigen, die äh, versucht haben, das aufzuhalten, waren sie. Äh, das wird aber auch vergessen. Also das Vergessen ist nicht nur ein vergessener Verbrechen, das Vergessen ist auch ein Vergessen der, der Aufstände gegen Verbrechen. Und wie gesagt, sie sind aber da. Die Reste sind da. Äh, man muss nur genug suchen, Das ist physisch, wie gesagt, nicht nur im Kopf, sondern ist auch physisch da. Lanzmann geht deswegen auch mal zu den Plätzen. Also, wenn er den Film gesehen hat, er bringt die Leute hin an den Platz, dann sagen sie, stimmt, hier war es. Das fängt schon an, Aber fast, also fast am Anfang kommt diese Szene, wo dann, äh, ich glaube, Simon's wenn ich mich erinnere, die Erde anfasst, so die Hände rieseln lässt und sagt, ja, hier war es. Hier sind die Flammen zum Himmel gestiegen. Also es gibt eben auch, so wissen wir alle, so eine physische Erinnerung, wenn man an einen Ort kommt, wo einem was Wichtiges passiert ist, ist der Körper selber involviert, der Körper selber, es ist nicht nur das Gehirn, der Körper selber entwickelt Erinnerungsprozesse, genau deshalb, weil die Erinnerung ist im Geruch, ist in der Erde, ist in der Luft, im Wasser, in den Spiegelungen im Wasser und so weiter, da ist die Erinnerung, das ist eben viel mehr als ein mentaler Prozess und das darum geht es insofern ist eben epistemologisch gesehen, nur der Blick nach hinten, der einzig richtige Blick, also der nach vorne blickt, ist blind, sieht nichts und der nach hinten blickt, muss manchmal ein bisschen nachforschen, kratzen, schürfen, graben und so weiter. Erinnerungsprozesse, das, also entblockieren und so weiter, aber es ist möglich, wenn das andere unmöglich ist. Das andere ist ein reiner, fantastischer Prozess. Ja, das ist, ich will das jetzt schnell machen mit der Zeit. Das zweite, es gibt noch mehr Argumente, aber das ist ein zentrales, in dem Zusammenhang noch ganz schnell eine kleine Schleife. Es würde auch sein, nicht nur um die äußere Realität zu begreifen, muss ich zurückschauen, sondern auch mich selber. Also ich selber sehe mich nur dort. Also wenn ich zum Beispiel greifen will, zum Beispiel die Bewohner von Iguala, wer sind wir, warum werden wir heute von der Polizei verfolgt, warum wurden unsere Söhne von der Polizei verschleppt und dann nämlich in Mörderbanden übergeben, dann reicht es nicht zu fragen, was haben diese Söhne zwei, zwei Stunden vorher gemacht. So muss ich eben tatsächlich zurückgehen, die letzten 100, 200, 300, 400, 500 Jahre, um dann zu begreifen, was da passiert. Also ich sehe mich selber wirklich nur richtig, wenn ich eben auch diesen Blick nach hinten habe, das zu dem epistemologischen Argument äh, äh, ontologisch gesehen habe ich schon kurz erwähnt ist es eben auch so, dass wie gesagt de facto gibt es die Zukunft nicht die Zukunft gibt es ausschließlich in idealistischen oder theologischen Theorien. Die kommt letztlich aus der Theologie natürlich, die Idee der Zukunft. Die Vorstellung eines Lebens nach dem Tode, eines Lebens im Himmel und so weiter. Wenn in der bürgerlichen Revolution wurde das dann sozusagen rationalisiert oder pseudorationalisiert eigentlich, wurde aus der Idee eines Lebens nach dem Tod dann eine Idee einer Zukunft vor dem Tod gemacht oder eine Zukunft der zukünftigen Generationen, was aber letztlich nichts anderes ist. Also letztlich gibt es einen theologischen Rest, denke ich, im bürgerlichen Denken, in dieser Zukunftsfixiertheit, die fälschlicherweise die, die Linke dann übernommen hat, diesen theologischen, metaphysischen Rest. Ähm, dazu ein ganz kurzer Kommentar, es wird oft meiner Ansicht nach auch falsch interpretiert, dass Benjamin äh, den Marxismus so theologisch ein bisschen aufweicht, wenn er eben ganz am Anfang und dann später mehrfach Bezug auf die Theologie, die Engel und die Mönche und so weiter nimmt. Ich denke, dass das anders ist denke macht er etwas ähnliches, wie hocker Madonna erwähnen in ihrer Analyse das Problem der Projektion. Ja, hocker und Madonna ja sagen in antisemitismus das ist was sehr wichtig ist, also sagen viele wichtige aber epistemologisch ist folgendes wichtig Projektion kann nicht überwunden werden, wie die positivisten falsch denken. Es gibt das direkte Verhältnis äh, zur, zur Dingwelt nicht. Es geht nur projizieren, dass ich die aus dem ich kann diese Flasche nur als Flasche wahrnehmen, weil ich tausende von äh, Bildern von Flaschen, die ich im Kopf habe, darauf projiziere. Also mich meiner eigene Geschichte ich projiziere auf dieses Objekt, darum ist es für mich eine Flasche. Äh, jeder, Aktion, jeder Akt von Erkenntnis ist ein Projektionsakt. Äh, was ich aber machen kann, ist äh, versuchen, rationell falsche Projektionen zu bremsen. Äh, Bewusstseins, dass ich projiziere. Und was ähnlich ähnliches passiert mit der Theologie bei Benjamin, denke immer ich, die Theologie ist noch nicht überwunden. Die Theologie ist viel mehr im bürgerlichen und aufgeklärten Denken vorhanden, als wir das normalerweise wissen. Was ich mache, ich werde mir bewusst dessen. Und bin insofern bin ich ja Theologe, als die, die sagen, ich bin kein Theologe. Also wenn ich denke ich, führe die Theologie nicht ein, um sie zu verstärken sondern sie abzuschwächen. Dabei eben als Be Bewusstsein, dass wir noch nicht in einer völlig posttheologischen Phase angelangt sind, aber wenn ich weiß, insofern ich der Theologie noch bedürfe, bedarf, um zum Beispiel den Geschichtsbegriff zu kritisieren, der heute vorherrscht, kann ich verhindern, dass ich von der Theologie verschluckt werde, ohne es zu merken. Ich denke, es ist eigentlich einen antimetaphysischen Ansatz, okay. dass die Theologie auf den Kopf stellt und ihre bewusste Anwendung, so wie bei Hockermann und Adorno, die bewusste Anwendung der Projektion ihre falsche Anwendung verhindert, so kann, oder zumindest begrenzt, so kann auch die bewusste Anwendung der Theologie ihre falsche Anwendung sozusagen eingrenzen. Na gut, und jetzt nochmal zurück eben zum ontologischen Problem. Also wir sagen eben ontologisch gesehen gibt es die Zukunft nicht, die, die Bürgerlichen nehmen das falsch an, in, ins, sie stehen sich ja sehr insgeheim ein, wenn Sie von Wahrscheinlichkeit reden oder Popper redet von, äh, nennt man es auf Deutsch, Falsifizierung ja, äh, und geht eigentlich in, ins, insgeheim stehen sich da ein, weil Popper sagt, die Falsifizierung ist morgen oder übermorgen übermorgen weiß ich, ob vielleicht meine heutige Theorie falsch ist. Er geschieht sich aber insgesamt ein, dass dieses morgen und übermorgen gar nicht existiert. Das ist sozusagen erst wenn ich das morgen wieder ein heute ist, dann produziert er die falsche Beziehung. Also letztlich Popper gefällt mir deswegen ganz gut, weil er eigentlich, ohne es auszusprechen, zugibt, dass irgendwas nicht funktioniert. Er gibt eigentlich zu, dass der Zukunftsbegriff äh, trügerisch ist wie gesagt, falls falsches beziehungsweise Beziehungs Beziehungs Beziehungs indirekt geschieht, das ist da ein, ohne das ganz offen zu tun. Also das ist eigentlich, eigentlich eine theologische Konstruktion, die Konstruktion der Zukunft, weil, wie gesagt, weil es die Zukunft nicht gibt. Darum, es gibt nur einen metaphysischen Zugang zu ihr. Metaphysisch kann man natürlich, wie gesagt, den Himmel und die Hölle und das alles konstruieren, auch das Morgen, die Statistik und was weiß ich, dieses ganze Zeug, was man so macht. Japan ist halt ein wunderbares Beispiel, Fukushima, die, die Ingenieure wussten ganz genau, dass es das, wo gab es in Japan einen Tsunami mit einer Welle von 30 Meter Höhe. Es gibt mehrere Dokumente darüber. Die haben dann natürlich aber gesagt, wir können so, das wird zu so teuer. Ja, das wird zu so teuer, wenn wir äh, jetzt davon ausgehen, dass ein Tsunami mit 30 Meter Wellenhöhe kommt. Wir gehen mal statistisch davon aus, dass in den letzten 100 Jahren kein Tsunami höher als 7 Meter war. Und darum ist auch der Schutz von äh, von Fukushima war auch auf sieben Meter Wellenhöhe angelegt, hat natürlich nicht gereicht, weil die Wellen 15 Meter hoch waren, also bei dem letzten Tsunami, der diese große Katastrophe ausgelöst hat. Aber da sieht man, der Zukunftsbegriff der Bürgerlichen, wie ist, der geht noch nicht mal von der eigenen Erfahrung aus, sondern es gehen aus von einer rekonstruierten Erfahrung, die sozusagen ökonomisch und politisch ganz genehm ist. Und dazu ist eben die Statistik und die Wahrscheinlichkeitsrechnung wunderbar. Man kann dann eben selbsthistorische Erfahrungen reduzieren auf das, was man dann in den, wie, nennt, wie nennt sie das, dieser Fehlerbereich, ja, es gibt so diesen unscharfen Bereich, da kann man das, da rein fällt das dann. Es gab vor 500 Jahren, tatsächlich gab es einen Tsunami mit 30 Meter Höhe, da gibt es genug Dokumente, das belegen. Aber das ist so wenig, einmal in 500 Jahren, das ist sozusagen statistisch gesehen irrelevant. Das ist so, als würde es gar nicht existieren. Also und darauf können wir dann auf die Zukunft schließen. Wir können dann auf die Zukunft schließen, dass es niemals ein Tsunami geben wird, der höher als sieben Meter ist. Also was ich damit sagen will, ist ganz klar, dass der bürgerliche Zukunftsbegriff überhaupt keine materielle Grundlage hat. Also die gesamte statistische Berechnung äh, baut nicht darauf aus, tatsächlich aus den historischen Erfahrung zu, zu lernen, sondern baut darauf auf, wie kann ich bestimmte Prozesse so regeln, dass sie noch bezahlbar sind, dass noch gewisse Winde herauskommen und kann aber dabei so tun, als wäre das Ganze wissenschaftlich begründet. Also die bürgerliche Ideologie einschließlich ihrer Ingenieurwissenschaften, einschließlich ihrer Physik, sind, würde Benjamin in diesem Sinne sagen, völlig ideologisiert und die historischen Erfahrungen sind eigentlich völlig egal. Es geht ausschließlich darum, wie gesagt, das Ganze in gesellschaftlich äh, realisierbaren Kontext zu stellen. Einfach ein, ein, ein Tsunami mit 30 Meter, den zu berechnen, ist einfach zu teuer. Das ist dann zu so sagen, baut kein Mensch mehr Atomkraftwerk. <lacht> und das wollen wir ja, wir wollen ja da Geld rausholen und so weiter. Deswegen müssen wir sozusagen das Statistische ein bisschen abschwächen, die historische Erfahrung. Und das sage ich nur, dass im Gleis der bürgerliche Zukunftsbegriff ist, ganz ganz ein ideologischer Begriff, der nicht die allergerinnste äh, materielle Grundlage hat, das sieht man auch so an, diese ganzen Probleme, die es in den USA jetzt haben mit ihren Raketen, bei der Berechnung welche Rakete sicher wohin fliegt wird natürlich nicht berechnet, dass die wirklich sicher ist sondern es wird berechnet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls relativ gering ist man könnte die viel sicherer konstruieren, dann wären sie aber viel teurer. Und da wird eben gesagt, wenn die Wahrscheinlichkeit geringer als 5, 6 Prozent ist, ist es egal, wenn die Astronauten sterben. Insofern nur sagen wir mit Kleis, es gibt keinen materiell fundierten Zukunftsbegriff in der bürgerlichen Theorie. Dann gibt es nicht, die materielle Fundierung ist ausschließlich der Wertbegriff. Ja, also, was kann ich vom Wertbegriff ausgehend sinnvoll rechnen? Das ist dann, was ich Zukunft nenne. Insofern ist es klar, dass ontologisch gesehen der Zukunftsbegriff nicht, nicht haltbar ist. Wie gesagt, er ist nur haltbar als ein Begriff, der die Prozesse des Wertes, der sich verwertet, garantieren. Also garantieren wollte ich sagen. Das in dem Sinne ist ein Zukunftsbegriff haltbar, aber in einem wissenschaftlich materiell verteidigt, also begründbaren Sinne existiert er nicht. Also insofern gibt es keine, also wenn die Naturwissenschaftler sagen, sie haben wenigstens, können es auf Deutsch auch jetzt vergessen, Auch Mexiko sagt man ciencias blandas, das duras, das blandas, also in auf spanisch die harten Wissenschaften, sind Naturwissenschaften, die weichen, die so ein bisschen wässrig sind, die Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften, wie man auf Deutsch sagt, das Ding ist völlig falsch. Also die Naturwissenschaften sind nicht härter als die Philosophie, sie sind genauso gesellschaftlich ideologisch aufgeweicht. Äh, insbesondere natürlich dann in ihrer Anwendung, aber letztlich auch, wie gesagt, in, in bestimmten Grundkonstanten, wo man in fälschlicherweise, aus, fälschlicherweise davon ausgeht, dass man die Zukunft voraussagen kann. Und jetzt noch zum politischen Zukunftsbegriff äh, äh, und äh, Fortschrittsbegriff, damit ihr euch dann auch, das noch ein bisschen Zeit ist für Diskussionen, da ist das Problem, ich habe es zwar schon kurz erwähnt, aber ich will darauf nochmal eingehen, dass eben die Linke, wo der Benjamin sagt, doch nicht so geschwächt wurde, wie durch den falschen Zeit- -Fortschuss und Fortschrittsbegriff und Geschichtsbegriff. Dass das wirklich ihr Haupt äh, Schwachpunkt war und insofern äh, zu verstehen ist, zumindest teilweise, ist, wie gesagt, sicherlich kompliziert, es gibt sicherlich mehr Momente, die man analysieren müsste, oder mehr historische Gründe, aber als, als zentraler Punkt zu sehen ist, dass, äh, hätte die, äh, dass durch einen falschen Geschichtsbegriff die Linke nicht richtig einschätzen können, konnte, wie groß die Gefahr des Nationalsozialismus ist und wie groß die Stärke des Nationalsozialismus ist. Weil man ihm dachte, der Nationalsozialismus ist geschwächt durch seine, sein Entgegenschwimmen gegen den Geschichtsprozess, das schwächt ihn systematisch und während wir gestärkt sind, darum könnte es reichen, abzuwarten. Das ging so weit, dass zum Beispiel die Sozialdemokraten am Schluss, kurz vor ihrem Verbot, aus dem Zentralkomitee alle Juden ausgeschlossen haben. Das ist etwas, worüber nicht mehr ist besonders viel geredet wird in der SPD, es wirklich gar nicht so falsch, das ist mal zu tun. Die haben am Schluss alle Juden ausgeschlossen aus dem ZK, mit eben der Vorstellung, wenn wir das jetzt vorübergehend tun, das ist natürlich nicht so... Fein, aber können wir damit dann die Partei über diese kurze Zeit des Nationalsozialismus retten? Und danach können wir ja wieder ganz nett sein und nicht mehr so antisemitisch und so weiter. Weil ja eh das kurz dauern wird, weil die ja gegen den Strom der Geschichte schwimmen. Und wir mit dem Strom können wir uns solche kleinen Ausnahmen uns zugestehen. Eine Woche später wurde sie dann trotzdem verboten, das hat eh nicht viel gebracht. Aber eben es gibt eine Unmenge von Fehlern, auch bei den Kommunisten übrigens, äh, nicht nur bei den Sozialdemokraten, in diesem Sinne, wo immer aufgrund einer falschen Vorstellung, wie der Nationalsozialismus in der Zeit, in der Geschichte einzuschätzen ist, systematisch Fehler begangen wurden, immer mit der Vorstellung muss man abwarten. Man muss eigentlich hauptsächlich abwarten, und nach einem gewissen Abwarten können wir dann wieder die normalen Tagesgeschäfte aufnehmen. Ja, das ist etwas, was mich heute, bis heute noch sehr indigniert. Dass wirklich, ich kenne die genauen Zahlen, ich weiß nicht, ob jemand kennt, aber es gab ja Abertausende von Waffen, die die Kommunisten versteckt hatten, in Deutschland und auch in Österreich. Die haben ja den Aufstand gegen Nazis vorbereitet. Das war ja abzusehen, jahrelang vorher, dass die an die Macht kommen können, und haben keine einzige davon verwendet. In Österreich, zumindest in Linz, gab es einen kleinen, zweiwöchigen Aufstand gegen die Parteiführung in Wien. Die angeordnet, das nicht zu tun haben, sind in Linz, das dann trotzdem gemacht, wurden dann niedergeschlagen. Aber in Deutschland gab es noch nicht mal das. Es gab nichts, also mit Abertausenden von Waffen ist kein einziger Schuss gefallen. Also für mich, ist das was, ich, für mich ist das unbegreiflich, warum das so passiert. Ich denke auch, dass die KP das, glaube ich, nie richtig diskutiert hat, warum sie das so gemacht haben. Und wenn ihr aber eben sagen es war deshalb, man dachte eben, wenn wir jetzt schießen, riskieren wir unser Leben, wenn wir schießen, riskieren wir das Leben unserer Kinder, unserer Ehefrauen oder unsere Männer äh, und so weiter, und so weiter. Wir warten lieber ab, weil wir, jetzt, äh, wir können die Zukunft, die wunderbare Zukunft, für die wir kämpfen, äh, können wir in Gefahr bringen, durch einen bewaffneten Aufstand. Wenn Benjamin sagen würde, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, aber ich werde es trotzdem tun, wenn Benjamin sagen würde, ich es ging darum nicht. Es ging nicht um eine bessere Zukunft, es ging einfach nur eben um, um die Unterbrechung dieser Mordsmaschine, die da anfing zu arbeiten 1933 und die dann immer mehr und immer perfekter und immer schneller gearbeitet hat, ging darum, die zu unterbrechen. Es ging nicht um eine bessere Zukunft, sondern es ging eben darum, diese Explosion, dieses Voranschreiten, dieses wunderbaren Zugs der Richtung Abgrund Rast zu unterbrechen. Und vielleicht, weil ich das angekündigt habe, noch ein kurz Kurzes äh, Kommentar zu den Zügen. Also die Züge sind ein, vielmehr ein Symbol. Jetzt nicht nur, weil es die Züge nach Auschwitz sind und Treblinka und Sobibor und so weiter, sondern weil es auch die Züge waren, die überhaupt einen großen Teil den Zeitbegriff eingeführt haben. Also wenn man das untersucht, wie das dazu kam, dass zum Beispiel in Preußen oder auch in Frankreich, das ist überall gleich auch in den USA, warum die Regierungen dann dann äh, vereinheitliche Zeiten einführen, in großen Ländern Zeitzonen, das ist immer aufgrund von Forderungen von den Eisenbahngesellschaften. Das, sind eh, das ist nie, der, nie die Regierung von sich aus. Und die Eisenbahngesellschaften sagen: Wir können so keinen Fahrplan machen. Wir können so das nicht organisieren, so ein schnell bewegendes Fortbewegungsmittel. Wir brauchen in jeder Stadt, an die, die wir anfangen, den gleichen, äh, die gleiche Zeit. Sonst müssen wir ja immer, wenn zum Beispiel von Frankfurt auf sich nach Köln, eine Viertelstunde Zeitunterschied ist, weil früher die Zeit nach dem Hoch, Höchstsonnenstand berechnet wurde. Also immer. 12 Uhr Mittag, weil man wenn die Sonne im Zenit stand, das geht so nicht weiter, da war in Köln, wie gesagt, 15 Minuten nämlich mal verschoben zu Frankfurt, man kann sogar einen Fahrplan machen, wenn man immer zur Fahrzeit noch addieren oder subtrahieren muss, die Zeit, den Zeitunterschied, wir brauchen Zeitzonen, das waren ausschließlich die Eisenbahngesellschaften, das war kein politischer Prozess, ursprünglich, das war kein gesellschaftlicher Vereinbarung, das war ein Prozess von den Eisenbahngesellschaften, die gesagt haben, wir brauchen Zeitzonen. Ja. Und dann in Europa, wer die MEZ eingeführt hat, die mitteleuropäische Zeit, waren auch die Nazis, das ist ganz interessant, das wird auch heute nicht diskutiert, es hat auch die UNI in Frage gestellt, die MEZ ist ja eine der größten Zeitzonen der Welt, also eine der breitesten, nur China hat eine breitere, ähm, eigentlich total irrational, dass sie so groß ist, äh, das haben die Nazis eingeführt. Also die Nazis haben sehr schnell verstanden, dass zur Unterdrückung, zum Beispiel von Amsterdam, Amsterdam gehört, die dortige Zeitzone auszuschalten. Amsterdam hatte vor dem Nationalsozialismus 30 Minuten Zeit, zu Berlin, also nicht mal eine Stunde, 30 Minuten. Das wurde von den Nazis bei der ersten Verwaltungsakte nach der Einnahme von Amsterdam, dann wurde es aufgehoben und interessanterweise haben die Nieder Niederlande es nie wieder hergestellt. Also das ist ganz interessant, so, damit ich höre jetzt auf, wenn man sieht, wie die Eisenbahngesellschaften und dann später die Nationalsozialisten sehr genau begriffen haben, wie eine Unterordnung der Welt unter ihre ähm, Logik, unter ihre Logik jetzt auch im materiellen Sinn, also ihrer Form der Organisation der Gesellschaft nur funktioniert mit der Unterordnung und der Organisierung der Zeit nach zentralen Kriterien, nicht nach Kriterien der Sonne oder des Lebensrhythmus der Leute, die aufstehen, wenn es hell wird und schlafen, wenn es dunkel wird oder so, sondern nach Kriterien, die für Eisenbahnen und später Krieg und äh, Vernichtung und so weiter äh, angemessen sind und insofern eben, eben muss man politisch um, wie gesagt, ich mache das sehr abgekürzt, es gibt da mehr Argumente, aber ich lasse es dabei, muss man politisch eben begreifen, zurückgehen auf die französische Revolution, dass einer der zentralen Kämpfe wäre eigentlich der Kampf um die Zeit. Also, nicht nur im Sinne, ich will mehr Zeit haben, sondern im Sinne wirklich einer radikalen Kritik des heute herrschenden Zeitbegriffs und eines Verständnisses, dass dieser Zeitbegriff falsch ist, dass er ideologisch ist und Kämpfe nicht nur erschwert, sondern sie unmöglich macht, wenn wir uns Zeit sozusagen ihr völlig unterordnen. Und insofern würde Benjamin sagen: nur ein anderer Zeitbegriff, nur ein anderer Geschichtsbegriff, ein anderer oder die, die Zerstörung des Fortschrittsbegriffs als völlig falschen Begriff kann dazu führen, dass die Linke aus dieser ideologischen Unterlegenheit, in der sie heute ist, herauskommt und eben in einem gewissen Moment eine antikapitalistische Theorie und Praxis wieder sinnvoll und erfolgreich organisieren kann.